Sehr geehrte Damen und Herren, werte Medienschaffende, liebe Kolleginnen, äh, liebe Gäste, einen äh, schönen guten Abend und herzlich willkommen im Salon der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu unserer heutigen Veranstaltung unter der Schlagzeile Gute Arbeit auch für Freie zur sozialen und beruflichen Situation der freien Mitarbeiterinnen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Bundesrepublik. Die soeben gehörten Schilderungen, das werden Sie sich wahrscheinlich schon denken, entstammen einer Untersuchung, die heute von der Bundestagsfraktion Die Linke und der Rosa-Luxemburg-Stiftung äh, gemeinsam der Presse, der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist und deren Ergebnisse wir heute gemeinsam einordnen und diskutieren wollen. Etwa 2600 Beschäftigte haben von Juni bis August vergangenen Jahres an dieser Online-Erhebung teilgenommen, darunter ganz überwiegend freiberuflich arbeitende Redakteurinnen, Autoren, Reporterinnen, Cutterinnen, Moderatorinnen, Ebenso wie freie Tonmeisterinnen, Nachrichtensprecher, Regisseurinnen und Assistenten. Sie arbeiteten und arbeiten für den Rundfunk Berlin-Brandenburg, den MDR, das ZDF, die Deutsche Welle oder den WDR und weitere sechs äh, Sendeanstalten, häufig bei zwei oder sogar äh, drei von Ihnen und nicht selten auch noch für weitere Auftraggeber. Beschäftigt sind Sie dort als arbeitnehmerähnliche Freie nach Tarifvertrag oder eben auch nicht zum Beispiel wenn er aus Unkenntnis und fehlender Interessenvertretung keine Anwendung findet. Sie arbeiten als Pauschalistin mit einem monatlichen Fixum oder besonders prekär auf Basis von Tageshonorar. Die Ergebnisse der Untersuchung sind bei aller Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung mindestens erstaunlich, teils aus unserer Sicht besorgniserregend und streckenweise auch alarmierend. Ich würde jetzt kurz ein paar Zahlen nennen und hoffe meinen nachfolgenden Rednerinnen und Rednern nicht zu sehr dabei vorzugreifen. Mehr als 50 Prozent der Befragten gaben in der Erhebung an, mit ihrer freien Beschäftigung den Lebensunterhalt nicht bestreiten zu können. Zwei Drittel betrachten sich bei der Vergütung gegenüber ihren festangestellten Kolleginnen als benachteiligt, obwohl sie die gleiche Arbeit verrichten. Und rund 80 Prozent gehen davon aus, dass sie nicht genug Geld für ihre Rente sparen können. Insgesamt macht das freie Dasein anscheinend nicht glücklich, denn etwa 70% Prozent der Befragten werden dann doch lieber in ihrem Beruf festangestellt. Welche Schlussfolgerungen nun aus diesen Ergebnissen zu ziehen sind, darum soll es in den nächsten gut zwei Stunden gehen. Etwa darum, ob und wie ein flächendeckendes Mindesthonorar für Selbstständige möglich wird, die kräftige Anhebung der Vergütungen insgesamt, mehr und regelmäßiger Urlaub sowie ein weitestgehender Schutz etwa vor befristeter Beschäftigung, Verkündigung und Altersarmut. Und auch, wie zugleich kollektive Interessenvertretung gestärkt und die Mehrklassengesellschaft der Beschäftigten, also die Spaltung in Feste, in Arbeitnehmerähnliche Freie und sonstige Freie überwunden werden kann. Worum es uns also geht, sind gute Arbeits- und Lebensbedingungen für alle, die beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig sind, als Voraussetzung für ein inhaltlich wie handwerklich hervorragend gestaltetes und somit vertrauenswürdiges Rundfunkangebot. Denn, wie es die Vorstandsvorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Dagmar Enkelmann, heute Morgen bei der Pressekonferenz gesagt hat, es geht uns um Qualität statt um Quote. Worum es heute nicht geht, auch das sei deutlich gesagt, und das war uns auch bei der Untersuchung, zu, also darum ging es uns auch zu keinem Zeitpunkt der Untersuchung, ist eine Infragestellung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Seinem Auftrag entsprechend bietet er den Bürgerinnen und Bürgern im Fernsehen, im Radio und online einen unverzichtbaren Zugang zu Informationen und trägt somit entscheidend zur gesellschaftspolitischen Meinungsbildung bei. Auch die Existenz von freier Mitarbeit bei ARD, ZDF oder Deutschlandfunk lehnen wir nicht per se ab und dies unter anderem aus historischer Einsicht. Denn freie Medienschaffende können ein Garant gegen politische Uniformierung sein und somit journalistische Vielfalt sowie Unabhängigkeit der Berichterstattung sichern. Einen besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle richten an Jörg Langer, der an der Seite und nicht in der ersten Reihe Platz genommen hat, wie eigentlich verabredet war. Er hat in unserem gemeinsamen Auftrag diese Untersuchung durchgeführt. Großen Dank auch an meine Kolleginnen in Fraktionen und Stiftungen, die an der Veröffentlichung der Untersuchung sowie an Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenz und dieser Veranstaltung beteiligt waren und sind. Ich möchte mich auch noch kurz selbst vorstellen. Mein Name ist Henning Heine. Ich bin bei der Stiftung im Bereich politische Kommunikation tätig, leite dort das Referat Publikationen und befasse mich mit medienpolitischen Fragestellungen. Also ich bin nicht voller weiß, so wie es im Programm angekündigt war. Bevor es jetzt gleich weitergeht mit Vorträgen und unserer Podiumsrunde, noch zwei kurze organisatorische Hinweise. Wir zeichnen die gesamte Veranstaltung auf, äh, per Video und auch per Audio. Ähm, für all jene unter Ihnen, die bei der Publikumsrunde, bei der Fragerunde nach der Podiumsdiskussion ähm, lieber anonym bleiben wollen, besteht die Möglichkeit, am Tresen äh, die Frage auf eine Karte zu schreiben und das Kärtchen geht dann hoch zur Moderatorin und wird von ihr vorgelesen und kann beantwortet werden. Und ein weiterer Hinweis noch: Es liegt eine Teilnahmeliste aus. Wir bitten alle von Ihnen beim Rausgehen im Zweifel, sich dort noch einzutragen. So, nun, nun aber hat das Wort die medienpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Doris Achelwilm. Ich wünsche uns allen einen spannenden und erkenntnisreichen Abend und danke für die Aufmerksamkeit. Ja, Henning, vielen Dank. Ähm, vielen Dank auch Ihnen so zahlreich Anwesenden zu einem ja durchaus sehr fachspezifisch wahrgenommenen Thema der Medienpolitik. Ähm, ja, wir freuen uns außerordentlich, ähm, tatsächlich hier in so breiter Runde heute diskutieren zu können. Ähm, diese ganze Auseinandersetzung und auch die Studie bzw. die Untersuchung bewegt sich ja nicht im luftleeren Raum. Auf äh, das ganze Thema sind wir ja nicht einfach so gekommen, weil man auf der Suche nach Themen ist, ähm, sondern wir haben schon gerade gesellschaftlich eine, eine Debatte um den öffentlich-rechtlichen, wie sie vielleicht seit ja, Jahrzehnten nicht so intensiv und auch so polarisiert geführt wurde wie zurzeit. Für die Politik ähm, ist es immer schwierig, ähm, damit umzugehen. Das hat mit verschiedenen Umständen zu tun, wie der Pressefreiheit, die natürlich ganz unbenommen ist von dem, was ähm, ja, Medienpolitik aus parlamentarischen Zusammenhängen ähm, dazu sagt. Es hat damit zu tun, aus Bundestagswarte gesprochen, ähm, dass Medienpolitik natürlich immer in der Kompetenz der Länder auch liegt. Und ähm, ja, es hat damit zu tun, ähm, dass es mitunter gar nicht so einfach ist, ähm, über Medienpolitik tatsächlich ähm, zu sprechen vor dem Hintergrund auch einer Mediendebatte, ähm, wo es dann selbstreflexiv teilweise wird, wenn Journalistinnen und Journalisten über ihren Gegenstand sprechen und schreiben und wo es dann teilweise eben auch Vorbehalte gibt, ähm, eben solche Themen dann in den Medien selbst anzusprechen. Aber wir kommen eben um genau diese Selbstthematisierung auch nicht mehr herum. Wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte, die ähm, eben auch versachlicht die Informationen tatsächlich ähm, neu herstellt, ähm, statt, ja, ich sage mal, alles zuzuspitzen auf ähm, einen Rundfunkbeitrag, der 30 höher oder niedriger liegen soll. Auch diese Auseinandersetzung kann ich verstehen. Es ist ja tatsächlich in der Summe nicht unerheblich, auch bei welchem Sockelbetrag man gegebenenfalls anfängt, wenn die Indexierung kommt oder auch nicht. Aber trotzdem, so ist unsere Position seitens der Fraktion Die Linke, muss diese Debatte auch stärker vom Auftrag her tatsächlich angegangen werden. Und sie muss stärker betrachten, ja, wie was, was soll denn mit dem Geld ja, eigentlich passieren, was, was da per Beitrag erhoben wird. Und wir als Fraktion Die Linke und zusammen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung finden, ähm zu dieser Form, zu dieser Struktur von öffentlich-rechtlichem Rundfunk, wie wir ihn in Deutschland zum Glück haben – europaweit ist ja der öffentlich-rechtliche auch zunehmend unter Beschuss – gehört tatsächlich, dass die Arbeitsverhältnisse, dass die Beschäftigungsverhältnisse, die im Hause jeweils herrschen, gute Beschäftigungsverhältnisse sind. Natürlich ist auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht frei von Entwicklung und er ist recht nicht frei von Kostendruck. Da müssen sich verschiedene Dinge sicherlich überlegt werden. aber nicht richtig ist aus unserer Sicht die Entwicklung, wie man sie überall äh, beobachten kann, in der freien Wirtschaft natürlich noch mal massiver, äh, dass der Kostdruck letztlich dann doch oft bei den Beschäftigten ankommt. Ja, und ähm, je prekärer der die Beschäftigte ist, ähm, ja, desto mehr wird dann tatsächlich oft dann noch eben äh, im, im, im Preis, sozusagen im Honorar, in der Entlohnung gedrückt. So, dass wir aktuell sprechen können, das hat auch die Studie, die Untersuchung ein Stück weit hergegeben von einer gewissen Klassengesellschaft ähm, innerhalb der Sendeanstalten. Da sind einmal ja die relativ gut abgesicherten ähm, Festangestellten, ja, die, die dort die Arbeit machen und dann gibt es eben die ja, zunehmend feste, freie und eben dann nochmal komplett freie, die dann eben am schlechtesten gestellt sind. Ja, und ähm, infolge des Bundesverfassungsgerichtsurteils von 1982 ist das auch alles zulässig, beziehungsweise im Rahmen der Pressefreiheit eben auch abgesichert, mit dem Personal so agieren zu können, dass man da eben freie, Flankenvariablen praktisch hat, aber das ist inzwischen eben ähm, zu einem völligen Normalstatus geworden. Ähm, das Normalarbeitsverhältnis wiederum stirbt regelrecht aus und das ist eine Situation, ähm, wo wir sagen, ja, da muss es eigentlich eine ganz andere Entwicklung geben. Und wir wünschen uns nicht nur, dass die Häuser entsprechend reagieren, sondern wir wünschen uns, dass die Debatte, die öffentliche, auch genau um solche Themen sich dreht und ähm, nicht ausschließlich sich um, ich sage mal, den eigenen Geldbeutel, und ob jetzt 1750 oder 1786 angemessen und leistbar sind oder nicht. Ähm, wir stehen, Henning hat es gesagt, hinterm Öffentlich-Rechtlichen, wir finden ihn in seiner Konzeption unveräußerlich und notwendig und eine demokratische Säule, die in diesen Zeiten so wichtig ist wie lange nicht. Ja, wir erleben einen Rechtsruck und wir erleben eine ähm, ja, Popularisierung auch von Inhalten bzw. Zuspitzungen, Algorithmen, die teilweise ja, Themensetzungen entsprechend vornehmen, wo ein Qualitätsjournalismus, wo ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der tatsächlich Public Value produziert, so notwendig ist, wie lange nicht. Ähm, entsprechend ja, setzen wir uns eben weiter für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein. Wir wollen aber eine Debatte, wo man wieder eine Medienkritik machen kann, die sich, die sich komplett abgrenzt von dem, was von rechts an sogenannter Medienkritik beziehungsweise halt von an Medienschelte und Missachtung des Öffentlich-Rechtlichen passiert. So, so eine Debatte brauchen wir verstärkt. Es ist schwierig geworden, sie zu führen. Ich hatte da im Vorfeld mit Petra Sitter aus der Fraktion meiner Kollegin auch darüber gesprochen. Sobald man irgendwo einen Punkt äußert, wird es teilweise aufgegriffen und instrumentalisiert als eine Grundsatzkritik am Öffentlich-Rechtlichen, die wir so in der Form nicht teilen. Noch kurz zu den Zahlen bzw. zum Gegenstand der Untersuchung, das war eine sehr breit aufgefächerte Fragestellung. Wir hatten 100 Fragen, beziehungsweise Jörg Langer hat sie ausgearbeitet und entsprechend verteilt. Und Die Rücklaufquote war sehr gut mit etwa 15 Prozent aus den freien Mitarbeiterinnenbelegschaften heraus. Wir haben insgesamt 2.601 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt, wovon 1.617, um es genau zu sagen, Arbeitnehmer endlich nach Paragraphen 12a des Tarifvertragsgesetzes ähm, ja, tätig sind in den Häusern. Genau, 15 Prozent der Befragten gaben an, dass sie ihrer Meinung nach nicht programmschaffend bzw. programmgestaltend tätig sind, was der Voraussetzung für eine freie Mitarbeit eigentlich widerspricht. Das heißt, da muss man ein bisschen gucken, dass sich das dann nicht weiter ähm, ausweitet ähm, auf eben auch nicht programmschaffende Beschäftigte. Ähm, das scheint schon ein bisschen eingerissen zu sein. Und wie auch eben zu Beginn an der szenischen Darstellung deutlich wurde und sie orientierte sich tatsächlich an Originalaussagen, die getroffen sind, gibt es zunehmend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gucken müssen, dass sie mit dem Geld über die Runden kommen. Ähm, auch das ist äh, kein Einzelfall im öffentlich-rechtlichen, drückt sich auch aus, je weiblicher, desto mehr, was gar nicht daran liegt, dass Frauen per se, äh, weil sie Frauen sind, weniger verdienen, erst recht nicht im öffentlich-rechtlichen, das wäre es dann ja noch, aber es kommen natürlich, ähm, ja, es kommen auch da Geschlechterdimensionen zum Tragen, die am Ende des Tages bedeuten, dass Frauen im Monatsmittel dann doch um die 20 Prozent weniger verdienen, weil sie halt Teilzeitabhängiger sind, weil sie nicht so flexibel sind mitunter aufgrund von ähm, Familien- und Sorgeaufgaben und dergleichen mehr und da ist gesellschaftlich insgesamt ähm, verstärkt darauf zu achten. Genau, 56 Prozent der freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berichteten von gesteigerter Belastung durch die Umstrukturierung der letzten Jahre, so sehr das alles ähm, notwendig und richtig ist, auch mit Trimedialität und so weiter. Und den sozialen Medien ist es natürlich eine Situation, wo unglaublich viel inzwischen in sehr kurzer, komprimierter Zeit von allen möglichen gleichzeitig geleistet werden muss. Und irgendwo macht sich das auch bemerkbar. Und es hat sich ja in der Umfrage eben auch entsprechend ausgedrückt als eine höhere Form der Arbeitsverdichtung. Freie haben gegenüber Festangestellten teilweise schlechtere Arbeitsbedingungen, das kann man ganz grundsätzlich so sagen, teilweise eine geringere Vergütung, eine schlechtere soziale Absichtssicherung und unzureichenderen Kündigungsschutz. Wir als Linke finden da braucht es verstärkt eine gleichstellung tatsächlich der beschäftigungsverhältnisse statt diese verschiedenen klassen und gefälle wir setzen uns auch mit nachdruck dafür ein dass die interessenvertretungen gestärkt werden und dass sie gerade wo sich nicht mehr an freien mitarbeiterinnen offenbar irgendwie vorbei bewegt werden kann dass aber die freien dann eben mit vertreten werden beziehungsweise dass da entsprechend ähm, ja auch die kapazitäten für freige werden. So, ich sehe Frau Linz schon nicken und sie wartet wahrscheinlich auf ähm, genau darauf, dass wir mit dem Podium gleich loslegen können. Wir sind einigermaßen eng im Zeitplan, weil tatsächlich ähm, einige von uns heute nicht so spät wieder zurück müssen an andere Orte. Ähm, ich freue mich außerordentlich ähm, auf die Debatte, die wir heute hier führen, aber ganz bestimmt nicht abschließend führen. Wir werden weiter zum Aspekt der Solo Selbstständigkeit, ähm, zu Beschäftigungsverhältnissen in Medien, aber auch im Kulturbereich. Ähm, diskutieren diskutieren müssen ähm, ja, und ähm, wünschen uns dazu eine möglichst breitgetragene, auch solidarische und kritische und medienpolitisch ähm, zunehmend fundierte Debatte. Vielen Dank allerseits. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin gebeten worden, ein paar Thesen zur vorliegenden Studie zu äußern. Ich möchte nicht bloß vier Thesen darstellen, sondern auch einen möglichen Lösungsvorschlag bringen, aber davor noch kurz eine Einordnung dazu machen, wozu der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber nicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland zu dienen hat. Medien, so hat es das Bundesverfassungsgericht immer wieder geschrieben, haben in Deutschland keine Freiheit an sich. Sie haben eine sogenannte dienende Freiheit. Dann kann man sich fragen, wozu sollen sie dienen? Das Bundesverfassungsgericht hat immer wieder festgestellt, dass Medien der individuellen und öffentlichen Meinungs und Willensbildung dienen sollen. Und ich sage jetzt bewusst Medien, denn dazu gehört auch der private Rundfunk, die privaten Fernsehsender, die privaten Radiosender. Dazu gehören auch die Presse, die Zeitungen und Zeitschriften. Und aus meiner Sicht muss man heutzutage auch darüber nachdenken, dass wenn Meinungs- und Willensbildung in sozialen Netzwerken stattfindet, ob da nicht auch dort ein entsprechender Auftrag besteht und dort auch die Politik entsprechende Rahmenbedingungen schaffen muss. Manche sagen, Medien sind eine Säule der Demokratie. Neben der Exekutive, der Judikative und der Legislative gibt es noch mit die Medien. Und wenn wir uns einen Tisch vorstellen, als Platte der Demokratie, braucht ein Tisch, damit er nicht kippelt, für gleich lange und vor allen Dingen auch vier gleich starke Beine. Was wir allerdings in den letzten Jahren feststellen können, zumindest was die Medien betrifft, ist, dass die Medienanbieter immer weniger werden und die Vielfalt der Angebote und damit die Breite des Angebots geringer wird und damit natürlich die Frage steht, wie lange hält diese Säule noch und damit auch, wie lange bleibt dieser Tisch noch stabil. Aber nun zu meinen vier Thesen, von denen manche für einige von Ihnen platt halten sein müssen, aber aus meiner Sicht sich grundsätzlich aus dieser Studie ergeben, weil sie nicht mehr umgesetzt werden. Erste These. Die Sender müssen die Situation der Freien verbessern, wenn sie ihren Auftrag in Umfang und Qualität erfüllen wollen. Ein Auftrag ist es, Vielfalt zu bieten. Wenn wir uns die letzten Jahre ansehen, können wir feststellen, dass, obwohl es ca. 25.000 feste Mitarbeiter gibt und 18.000 Freiangestellte, Angestellte, die Anzahl der Umfang des Angebots immer weiter abnimmt. Beiträge werden zu Studiengesprächen, weil sie preiswerter sind bestimmte dokumentarische Formen tauchen gar nicht mehr auf. Hörspiele werden immer weiter eingeschränkt. Ein Beispiel ist nur oder die Vielfalt des Hörspiels wird immer weiter eingeschränkt. Ein Beispiel ist dort alleine der Radiotat, ah, die Radiotat dort. Wie äußert sich das in der Situation der Freien? Es gibt natürlich immer weniger Aufträge. Entweder kriegen dieselbe Menge, dieselbe Anzahl von Leuten immer weniger Aufträge, oder es werden Leute entlassen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Gesamtbestand des Angebots. Zweite These. Die Sender brauchen Gestaltungsspielräume, um die Situation der Freien zu verbessern. Wie komme ich darauf? Wenn Sie die medienpolitischen Debatten verfolgen, werden Sie feststellen, dass von Seiten der Politik immer wieder ausgeführt wird, dass die öffentlich-rechtlichen Sender Stellen abbauen sollen. Ja sicher, über einzelne Stellen kann man diskutieren. Vielleicht gibt es in manchen Bereichen einen entsprechenden Überhang. Aber per se zu fordern, und so macht es ja zumindest die Kommissionsermittlung des Finanzbedarfs, dass zum Beispiel die AD jedes Jahr im Schnitt 0,5 Prozent der Stellen abbauen soll, ist aus meiner Sicht der falsche Ansatz. Ich weiß, das sind jetzt feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber Menschen machen doch letztlich das Programm. Und es gibt Beispiele dafür, dass ein Festfreier oder ein freier angestellt sogar preiswerter sein könnte als ein Fest. Äh, preiswerter sein könnte, wenn er fest angestellt ist, als wenn er in dem Vertragsverhältnis bleibt. Das heißt, man muss Abstand nehmen von dieser einfachen Vorgabe. Stellenabbau ist per se wichtig. Dritte These. Die Sender haben die finanziellen Mittel schon heute die Situation der Freien zu verbessern. Sicher ist ihnen öfter untergekommen die Aussage, der Rundfunkbeitrag ist ja 2015 gesenkt worden, von 1798 auf 1750. Und deshalb hat man ja logischerweise weniger Geld. Das ist allerdings nur eine Milchmädchenrechnung. Wer sich die Gesamteinnahmen der Sender ansieht, wird feststellen, dass die über die Jahre hinweg gestiegen sind. Weil einerseits habe ich ja mehr Leute, die den Rundfunkbeitrag bezahlen. Das hat mit dem Umstieg vom Rundfunk, von der Rundfunkgebühr auf den Rundfunkbeitrag zu tun. Zum anderen ist festzustellen, dass zumindest in den letzten Jahren die Einnahmen aus Beteiligung und auch aus Werbung stärker gestiegen sind als angenommen. Das heißt, die Sender verfügen über mehr Mittel. Andererseits laufen bestimmte Kosten aus dem Ruder. Die sogenannte Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs hat bestimmte Steigerungsraten für Personal, für festes Personal anerkannt. Wenn die Gewerkschaften in Tarifvertragsverhandlungen mehr rausverhandeln, fehlt dann das Geld an anderer Stelle. Wo gerät man unter Druck? Auf der einen Seite hat man Ausstrahlungskosten und so weiter, auf der anderen Seite das feste Personal das heißt, in der Mitte wird gedrückt. Wo wird gedrückt? Also bei den Programmaufwendungen, das heißt für Produktionen. Das heißt aber auch für die Mittel, für die festfreien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nun kann man sagen, wie kommt man aus dieser Spielerale raus? Die Sender haben ja keine Chance, sie haben ja kein Geld. Nun, AD, CDF und Deutschlandradio haben im Jahr insgesamt über 9 Milliarden Euro. Ist da drin kein Spielraum? Wer sich die Berichte der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs ansieht, wird feststellen, dass in sogenannten Sportjahren, in Geranjahren, über 800 Millionen Euro alleine für Sport ausgegeben werden. Und Sport bedeutet in diesem Fall im Wesentlichen zu 70 Prozent Fußball, dann Olympische Spiele und dann kommt noch irgendein Rest. Man stelle sich vor, man würde davon 100 oder 200 Millionen Euro wegnehmen. Diese Mittel könnte man natürlich in andere Bereiche einsetzen, die Sender machen das derzeit jedoch nicht. Sie bestehen darauf, dass im Wesentlichen die Sportkosten und die Sportrechtekosten im bisherigen Umfang gleich behalten bleiben. Vierte These. Wenn die Medienpolitik ein vielfältiges, qualitativ hochwertiges, öffentlich-rechtliches Angebot will, muss sie gesetzliche Rahmenbedingungen schärfen. Die Zeit der Protokollnotizen und der Appelle muss endlich ein Ende haben. Wie komme ich darauf? Als jemand, der sich über Jahre hinweg mit Medienpolitik beschäftigt hat, möchte ich nur zwei Protokollnotizen zitieren. Im Jahre 2016 forderte die Politik beim 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, dass die Sender die für die Programmaufwendung anerkannten Mittel auch für Programmaufwendungen auszahlen sollen, weil sich die Sender in den Jahren davor immer nicht daran gehalten haben. Ich habe vorhin auf das Problem aufmerksam gemacht, dass das nicht so einfach umzusetzen ist, aber die Politik fordert das auf der einen Seite, versucht aber auf der anderen Seite nicht dafür zu sorgen, dass das überhaupt umgesetzt werden kann. Im Jahre 2008 wurde festgestellt von Seiten der Politik in einer Protokollnotiz, dass die Sender den Urheberinnen und Urhebern, aber auch den Leistungsschutzberechtigten und den Unternehmen ausgewogene Vertragsbedingungen garantieren sollen. Zu ausgewogenen Vertragsbedingungen gehört natürlich auch eine faire und angemessene Bezahlung die diese Studie ergeben hat, aber es gab auch schon frühere Beschreibungen, werden die Sender dem bis heute nicht gerecht. Und um noch auf ein Letztes zu verweisen, wer sich den Rundfunkstaatsvertrag vornimmt, wird im Paragraf 11 feststellen, dass die Sender Berichte über die Erfüllung ihres Auftrags vorlegen sollen, darin auch auf die Qualität und Quantität des Angebots eingehen sollen. Wer diese Berichte liest, wird sehr oft feststellen, dass die sehr oft oberflächlich sind. Das heißt... Die Sender brauchen aus meiner Sicht mehr Kontrolle der Vorgaben und sie brauchen konkretere Vorgaben. Deshalb eine Idee. Wenn auf der einen Seite eine Meldung des Finanzbedarfs feststellt und festlegt und Vorschläge macht, welches Geld die Sender wofür bekommen sollen, dann muss es doch auf der anderen Seite eine Evaluierung geben. Eine Evaluierung dessen, wie der Programmauftrag erfüllt wird. Diese Evaluierung sollte nicht durch die Politik erfolgen, sondern durch unabhängige Dritte durch Forschungseinrichtungen. Was spricht dann eigentlich dagegen, dass es eine Kommission zur Ermittlung des Qualitätsniveaus bei öffentlich-rechtlichen Sendern gibt? Und unter Qualitätsniveau verstehe ich da nicht nur auf der einen Seite, wofür das Geld ausgegeben wird, wie die Sendungen ausgestaltet sind, sondern natürlich auch die Art und Weise des Umgangs mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja, hohe Qualität fordert eine gute Bezahlung. Auf der einen Seite für Festangestellte und natürlich auch für Freie. Die Frage ist, ob das die Sender wollen. Ob die öffentlich-rechtlichen Sender heute noch unabhängig sein wollen und ein qualitativ hochwertiges Angebot liefern wollen. Wenn sie das wollen, dann sind sie auf Menschen angewiesen, angewiesen die ohne Existenzangst arbeiten können. Es geht gleich los mit der Podiumsdiskussion. Ich nutze schon mal die Gelegenheit zu sagen, wir werden ungefähr 30 Minuten jetzt diskutieren und dann sind Sie auch eingeladen, sich zu Wort zu melden und Ihre Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu geben. Wir werden ungefähr so in der knappen Stunde 18.35 Uhr mit der Runde Schluss machen, 18.40 Uhr. Und dann gibt es noch ein Schlusswort von Petra Sitte. Noch auch noch mal der Hinweis, es wird gefilmt, haben Sie schon mitbekommen. Also wer nicht gefilmt werden möchte, kann die Fragen auch auf den Zettel schreiben und vorreichen sodass Sie in dem Sinne anonym bleiben können. So, ich würde meine Diskutanten jetzt äh, auf die Bühne bitten. Sie wissen, wer gemeint ist: Jan Metzger, Intendant von Radio Bremen. Herzlich willkommen. Nicolas Bielefeld, der stellvertretende Personalchef des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Dagmar Bednarik, Freienrat, Rat äh, im Freien Rat des Rundfunks Berlin-Brandenburg und freie Journalistin, logischerweise. Und jetzt ist die große Preisfrage, wen wir als Viertes mit in die Runde nehmen, weil. Okay, weil nämlich äh, leider eine Kollegin absagen musste und darum kommt Jörg Lange auf die Bühne, der die Studie, über die wir jetzt diskutieren, erstellt hat. Setzen Sie sich hin, ich gehe in die Mitte. Und äh, ich gehe in die Mitte, weil Sie müssen sich nämlich ein Mikro teilen und Sie müssen sich auch ein Mikro teilen. Genau. Wenn Sie schon äh, oder wer schon Ja, alles gut. Wer schon in die Studie reingeschaut hat, wird mitbekommen, weil da gibt es viele, viele Zahlen, das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Diese ganzen Zahlen wollen wir jetzt nicht diskutieren. Wir wollen die Thesen, die daraus sich ergeben, diskutieren. Ähm, wollen das so ein bisschen Schritt für Schritt abarbeiten und dann mal gucken, ob und wenn dann ja welche Lösungen sozusagen der Problemlage äh, sicher arbeiten lassen. Und ich fange mal an mit der Grundaussage, haben wir heute auch schon gehört. Die Grundaussage, die wichtigste lautet, wir haben eine, nicht nur eine Zweiklassengesellschaft, wir haben eine Mehrklassengesellschaft im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was ja zunächst mal grundsätzlich so gewollt ist, also das Bundesverfassungsgericht hat bestätigt, dass es zur Sicherung der Programmvielfalt zulässig ist, programmprägende Mitarbeiter auf Zeit pauschal zu vergüten. Also es ist schon eine systematisch gewollte Ungleichstellung, Herr Metzger. Wie viel ist denn aber von diesem eigentlich nachvollziehbaren Gedanken, dass es darum geht, eine Rundfunkfreiheit zu gewährleisten, durch freie Mitarbeiter noch geblieben? Ich finde, dass davon ziemlich viel geblieben ist. Natürlich ist es so, wenn man das System heute neu erfinden würde, auf der grünen Wiese bauen würde, dann würde man einiges anderes machen. Das ist ja über 60, 70 Jahre alles gewachsen. Aber grundsätzlich funktioniert es. Ich finde allerdings die Kategorisierung in der Studie problematisch, weil dort Dinge zusammengebracht werden, die einfach nicht miteinander vergleichbar sind. Also, d'accord, es gibt, wenn man so will, eine Klasse, das sind die Festangestellten. D'accord, es gibt eine Klasse, das sind die Bestandsgeschützten, ständig Beschäftigten, Freien. Aber was jenseits dieses Kreises ist, also was wir Frei-Freie nennen, ist so heterogen, dass man es im Grunde nicht belastbar systematisch in die Diskussion einführen kann. Also, ich will Ihnen ein Beispiel geben: Eine freie Mitarbeiterin, eine frei freie Mitarbeiterin ist Sabine Postel, unsere Tatortkommissarin in Bremen. Ein frei freier Mitarbeiter ist aber auch ein junger Kollege, der bei drei nach neun. Die Kabel hinter dem Kameramann herschleppt. und es ist ja auch in der Studie gesagt worden, allein schon die Zahl lässt sich nicht ermitteln, weil sie stark in Bewegung ist, weil sie völlig unterschiedliche Tätigkeiten umfasst weil sie völlig unterschiedliche Beschäftigungsumfänge auch umfasst. So dass mein Rat wäre, wenn wir diskutieren und mein Wunsch wäre, sozusagen konstruktiv mit dieser Studie umzugehen und mhm. zu sagen, was sind denn sozusagen die, die Schlüsselprobleme, um die wir uns kümmern können, aus systematischen Gründen das Thema frei freie zunächst mal draußen zu lassen, weil da kriegt man keinen Griff dran. Das ist, äh, das ist einfach zu divers. So, und wenn man jetzt die beiden Schlüsselrollen nimmt, mhm. Da gibt es Unterschiede, die gewollt sind, da gibt es Unterschiede, die funktionieren. Es gibt sicherlich auch Dinge, die nicht funktionieren und das wäre dann im Detail zu diskutieren. Ich bin an der Stelle von der Studie nicht beeindruckt, das sage ich ausdrücklich, wo ich denke, dass sie eine, sozusagen eine grundsätzliche Schlagseite hat. Wenn Sie von der Gesamtheit, und jetzt rede ich mal nur von den, von den ständigen Freien, von der Grundgesamtheit 12 Prozent haben, die sich beteiligt haben, dann können Sie, ist es glaube ich fair anzunehmen, dass sich vor allem die beteiligt haben, die engagiert sind, die vielleicht auch einen Leidensdruck haben, die was an ihrer Situation ändern wollen. Das heißt, sie werden wahrscheinlich nicht diejenigen haben, die in den Häusern als ständige, freie, gut beschäftigt sind, stabile Arbeitsverhältnisse haben, zufriedene Kolleginnen und Kollegen sind. Und ich weiß aus der Realität, die ich kenne, ich habe selbst einige Jahre frei, frei gearbeitet, einige Jahre fest, frei gearbeitet, ich habe einen kleinen Bruder, der beim Hessischen Rundfunk heute noch festfrei arbeitet. Also die Realität, die ich kenne, kennt ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die mit ihrem freien Job eigentlich sehr zufrieden sind. Und diese 12 Prozent... Ähm, besonders engagierte und besonders betroffen auf die Gesamtheit hochzurechnen, gibt der Sache meiner Ansicht nach eine Schlagseite, zumal dann auch die Zahlen alle eine Schlagseite haben. Also wenn jetzt sozusagen schlankweg immer gesagt wird, so und so viel äh, sind so und so betroffen. Ja, es sind immer so und so viel von 12 Prozent aus einer Grundgesamtheit. Lassen Sie uns konstruktiv darüber diskutieren, was Schlüsselprobleme sind und ich glaube, es gibt einige. Genau, wir wollen vorher durchaus würdigen, dass es auch was Schönes ist, frei zu arbeiten. Äh, genau, Ich habe mich nicht vorgestellt, ich bin auch freie Journalistin beim Deutschlandradio, mhm. versuche hier so ein bisschen neutral zu bleiben, aber weiß natürlich auch aus eigenem Erleben, worum es geht. Äh, Frau Bettnarek, es ist ja auch was Schönes, das wollen wir auch mal festhalten, frei zu sein, oder? Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen zu Mythos geworden mittlerweile, dass das was Schönes ist. Die freie Zeiteinteilung ist ja auch nur bedingt möglich, wenn man zum Beispiel als Arbeitnehmer ähnlicher arbeitet beim Sender, dann ist das, hält sich das in Grenzen mit der freien Zeiteinteilung. Da muss man sich einfach nach den Gegebenheiten von Sendungen und Produktionsabläufen halten. Aber ich würde, wollte Ihnen jetzt widersprechen und habe jetzt vergessen, worauf ich, worauf ich direkt eingehen wollte. Natürlich hat... Wenn Sie so wollen, das ist eine Schlagseite, weil Sie werden nie alle Leute erreichen, aber dann dürfen wir auch nicht mehr äh, Wahlen anerkennen, weil da gehen ja auch nicht alle hin und trotzdem halten wir uns an das, was da gewählt wird. Mhm. Ähm, oder? Also... Wir machen aber repräsentative Untersuchungen, um ja. herauszufinden, was Sache ist. Ja, genau. Äh, und das, äh, finde ich, ist eine Sache... Ähm, mit dieser Studie wurde was gemacht, was ich finde, was die Sender langs, längst hätten machen müssen. Und dass Herr Langer zum Beispiel an wesentliche Ergebnisse nicht gekommen ist, dass man nicht sagen kann, wie viele Freie, Freie eigentlich beschäftigt sind, finde ich äh, bemerkenswert. Weil ich denke, das sollte, äh, sollte im Interesse der, der ARD-Anstalten sein, der einzelnen Sender zu wissen, wer arbeitet eigentlich für mich und wie und was machen die eigentlich. Genau, das wäre, ich gehe mal kurz dazwischen, ja. mein erster Punkt nämlich gewesen, ähm Zunächst mal möchte ich Herrn Bielefeld fragen und dann dich. Das ist der erste Punkt der Personenkreis. Fangen wir mal damit an. Die erste Kritik, glaube man, kriegt gar nicht raus, wer ist alles frei oder in welchem Umfang sind da Leute betroffen. Die Studie spricht von 13.400 Arbeitnehmerähnlichen Freien gegenüber 25.000 Festangestellten. Warum ist es so schwer, das genau zu benennen? Ich glaube, es ist gar nicht so schwer zu benennen, zumindest was den Rundfunk Berlin-Brandenburg angeht, aber da sieht man auch, dass es eben unter den ARD-Anstalten große Unterschiede gibt. Wir können diese Zahl benennen, wir benennen sie übrigens unserer freien Vertretung regelmäßig. Die große Frage ist nur in der Tat und deshalb bin ich auch vollkommen einer Meinung mit Herrn Metzger, was sagt uns diese Zahl, wie viele freie Freie wir haben, weil wir unter diesen freien Freien unterschiedlichste Personengruppen haben. Wir mhm. haben Moderatoren, die möglicherweise in einer Woche mehr verdienen als der eine oder andere fest im Monat und wir haben natürlich auch, und das stimmt, Freie, die möglicherweise, ähm, weil sie Kabelträger sind und nur wenige Tage tätig werden dürfen oder können, die natürlich extrem wenig verdienen. Also da würde mich heute noch mal interessieren, was sagt uns diese Zahl eigentlich, was wollen wir damit erreichen, wenn wir über die Freien Freien sprechen? Und mir kommt in der Studie ein Punkt äh, zu kurz, beziehungsweise er findet gar nicht statt. Das ist auch bei dem Titel nicht verwunderlich, aber wir sprechen hier die ganze Zeit darüber, wie die Freien geschützt sind, wie die soziale Lage der Freien ist. Ich glaube, wir müssen mittlerweile auch darüber sprechen, dass wir auch Festangestellte haben im Programm Bereich, die natürlich aufgrund von Befristungsgründen, die das Bundesverfassungsgericht den Anstalten ja auch gegeben hat, befristet tätig sind und möglicherweise dem gleichen Druck ausgesetzt sind, wie es auch arbeitnehmerähnliche Freie oder Freie freie Okay, ich würde aber aus Gründen der Zeit mich jetzt mal auf die Freien Selbstverständlich. beschränken. Ich wollte nur die Chance nutzen. <lacht> Jörg Langer, genau. Was ist das Problem, dass man nicht weiß, wie viel es ist aus deiner Sicht? Also erstmal vielen Dank. Dann können wir ja jetzt eine Studie anschließen über die Festangestellten am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Finde ich eine grandiose Idee. Das Problem ist, ist immer für mich die Transparenz. Wenn Herr Metzger mich zitiert und sagt, die Zahl lässt sich nicht ermitteln, dann steht das so drin. Das ist richtig aber die lässt sich für mich nicht ermitteln. Beim RBB lässt sich diese Zahl schon ermitteln. Also die Kollegen der Freien Vertretung des RBB haben dezidierte Zahlen vorliegen. Wie viel äh, freie freie Beschäftigungsverhältnisse, äh, welche Summen dahinter stehen, wie viele Verträge es im Jahr gibt. Und ich habe alle Rundfunkanstalten kontaktiert und bekam teilweise sehr eigenartige Briefe zurück. Ähm, das können wir nicht ermitteln, das wollen wir nicht ermitteln. Wenden Sie sich an die Presseabteilung und lauter so ein Zeug. Also die Frage ist doch, natürlich lässt sich das für mich jetzt nicht ermitteln. Aber ähm, haben wir nicht eine Transparenzpflicht? Es ist doch äh, öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Äh, wäre es nicht die Sache der Sender zu sagen, liebe Leute, das sind die Verhältnisse, so und so wie hatten wir im letzten Jahr, die wurden ja alle ausgezahlt. Die Verträge waren ja alle da. Mhm, also insofern äh, ist für mich das große Problem, wenn Sie dann auch auf eine auf eine Repräsentativität ansprechen, da haben Sie vollkommen recht. Wir können nicht sagen, dass die Studie repräsentativ ist, aber warum können wir das nicht? Wenn Sie eine Sonntagsfrage stellen, können Sie sagen, wir, wir wissen die äh, Eigenschaften der Grundgesamtheit der deutschen Wahlbevölkerung. Deshalb kann ich die Sonntagsfrage bei einer äh, übrigens 0,05-prozentigen äh, Ausschnittsquote sagen, weil ich weiß, wie sind die Eigenschaften der Grundgesamtheit. Wenn wir diese Eigenschaften nicht kennen, weil die Öffentlich-Rechtlichen diese Eigenschaften nicht veröffentlichen, dann kann es keine repräsentative Studie geben. Insofern, 12 Prozent ist eine Menge für andere Studien in dem Bereich. So viel wurden noch nie an Befragten erreicht. Also ich möchte jetzt auch abschließen und möchte sagen, lassen Sie uns wirklich dann von mir aus auch auf die Arbeitnehmerähnlichen konzentrieren und auf die, auf die Kritikpunkte, auf die es ankommt. Okay, kurze Frage nachgeschoben. Sie haben natürlich jetzt auch die Gelegenheit, sich nochmal kurz zu verteidigen. Ist das wie bei allen, worüber wir jetzt gleich reden werden, in jeder Anstalt anders? Es ist in der Tat in jeder Anstalt anders und ich sage mal, bei größeren ist natürlich auch ein größeres Volumen und mehr Fluktuation und so weiter und so weiter. Sie können das sicher auf Anstaltsebene erheben, nur die Frage ist ja, Hätten wir wirklich etwas davon, wenn wir wüssten, wie viele Menschen in jeder Landesrundfunkanstalt frei, frei, völlig unterschiedlich, aus unterschiedlichen Gründen, mit unterschiedlichen Profilen beschäftigt wären. Meine These ist, das können wir zwar erheben, da geben wir noch mehr Geld für Verwaltung und all das aus, was wir sowieso ja, reichlich machen müssen. Es lohnt sich aber nicht. Lassen Sie uns auf die festen Freien fokussieren und schauen, was da lösbare, nachvollziehbare Probleme sind. Und ich glaube, dass man da in der Tat auch eine Repräsentativität hinkriegen könnte, weil das sind überschaubare Personenkreise. Okay, würden wir jetzt mal machen. und äh was wir eben schon genau wissen, trotz der fehlenden Repräsentativität, ist, dass dieser Kreis der eigentlich programmbestimmenden Mitarbeiter inzwischen längst ausgeweitet worden ist auf Personengruppen wie Kata oder redaktionelle Mitarbeiter und so weiter, die gar nicht programmprägend sind. Das ist doch gar nicht das, was das Bundesverfassungsgericht äh, gewünscht hat, Herr Metzger. Und dann Frau so, jetzt muss ich einen Disclaimer machen, den ich eigentlich schon ganz am Anfang machen sollte. Ich spreche hier für mich und für Radio Bremen. Ich kann hier nicht für die ARD sprechen. Mhm. Und ich kann nur sagen, an dem Punkt sind wir die Guten. Wir beschäftigen keine Produktionskolleginnen und Kollegen auf freier Basis. Bei uns ist die gesamte Produktion in einer Tochter, die uns mittlerweile wieder zu 100 Prozent gehört. Und alle sind fest angestellt. Ich weiß dass es in anderen Häusern diese Diskussion und auch das Problem gibt. Ich weiß, dass in einzelnen Häusern auch an Lösungen gearbeitet wird. Ich weiß aber auch, dass das keine einfache Frage ist. Ich sage mal, wenn man äh, über Jahrzehnte eine Riesengruppe von Pauschalisten hat anwachsen lassen, ich glaube beim BR ist das Problem, die dann sozusagen mit einem Schlag wieder reinzuholen, das ist dann äh, auch ein finanzielles Problem. Aber dass wir hier eine Frage haben, bestreitet, glaube ich, niemand. Mhm. Wie ist es im RBB, Frau Wettner? Ich wollte nur noch mal dazu, jetzt gleich, bevor ich zu so der vergesse, sagen: das hat, die, das hat die Studie, ob sie nun repräsentativ ist oder nicht, Sie haben recht, sie ist nicht repräsentativ, aber sehr aussagekräftig, finde ich, gezeigt, dass die ARD zwar ein Dach ist, darunter aber ein Wildwuchs herrscht, äh, Sondergleichen. Also, mich hat ehrlich gesagt die Studie, als ich sie bekommen habe, überhaupt nicht überrascht. Ganz im Gegenteil, ich dachte nur: Ja, wissen wir. Alles aus unserer Praxis, aus der Beratungspraxis der freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im RBB. Ähm, und bei uns ist in der Tat das Problem, dass wir, das wird Herr Bielefeld bestätigen können, äh, dass wir Vertretung und die Personalabteilung durchaus unterschiedlicher Meinung sind, was zu bewerten ist als Programmgestaltend und nicht Programmgestaltend. Ähm, und das ist ähm, unserer Meinung nach nicht nachvollziehbar. Und ich weiß, dass es in anderen Anstalten auch so ist. Also jemand, der in der Produktion arbeitet, kann nicht Programmgestaltend sein, Ton, Tonmensch, Tonmeister, auch wenn er in der Programm arbeitet kann nicht programmgestalten sein, weil er macht eine ursächlich technische Sache, eine Tätigkeit. Und ich finde es, ehrlich gesagt, müßig, dass wir immer noch darüber reden müssen, aber ist leider so. Herr Bielefeld, wieso ist das so? Also wieso wurden massenhaft, jetzt nicht nur beim RBB, sondern, ich weiß es nicht genau, beim RBB, aber ARD-weit, Freie auch beschäftigt, die eben nicht programmgestaltend sind? Mhm. Ich glaube erstmal den Streit, Programmgestaltung, ja, nein. Den Streit gibt es ja nicht nur zwischen der freien Vertretung des RBBs und der Personalabteilung des RBBs, sondern die gibt es ja vor vielen Gerichten. Und die Einschätzung der Gerichte hat sich ja auch in den letzten Jahren äh, teilweise grundlegend geändert. Wenn wir hier vor fünf Jahren gesessen hätten, wären wir uns wahrscheinlich einig gewesen, dass ein Cutter Programmgestalten ist. Ein Cutter stellt einen Beitrag her, mehr Programmgestaltung geht nicht. Wir wissen, dass inzwischen das Bundesarbeitsgericht gesagt hat, Genauso ist es nämlich nicht. Der Cutter ist in der Regel zumindest nicht Programmgestalten und das hat die Anstalten in der Tat vor eine neue Situation gebracht und die Anstalten haben es eben sehr unterschiedlich gelöst. Der äh, Bayerische Rundfunk ist in der Tat mit den Gagisten, wie Herr Metzger schon angedeutet hat, den Weg der Festanstellung gegangen. Wir sind einen ganz anderen Weg gegangen mit unseren äh, Gewerkschaften, mit dem DJV und Verdi im RBB und haben einen sogenannten Bestandsschutz für diesen Personenkreis äh, vereinbart, der, glaube ich, vielleicht sieht es Frau Bednarek im Detail noch anders, aber der sehr nah an der Festanstellung ist. Ähm, ich glaube, das ist ein guter Weg und es zeigt aber auch, dass man diese Heterogenität in der ARD nicht nur den ARD-Anstalten vorwerfen kann. Man muss, glaube ich, sehen, wir haben eine Tarifautonomie in Deutschland und auch die Gewerkschaften hm. nutzen natürlich die jeweiligen Einzelverhandlungen mit den Anstalten, um auch ihre, ich nenne sie jetzt mal regionalen Interessen, Anstaltsinteressen durchzusetzen. Das heißt, auch die Gewerkschaften hatten in den letzten Jahren ein großes Interesse daran, Haustarifverträge mit den jeweiligen Anstalten zu schließen. Mhm. Jörg Langer, sollte man solche Personengruppen, wie auch immer man sie dann genau definieren kann, fest anstellen? Sollten das die Anstellten machen? Ich bin kein Jurist, ich kann das nicht sagen. Also wie gesagt, ich bin hier für die Zahlen zuständig und nicht für die juristische Einordnung. Ich würde sagen aus dem Bauch heraus ja, aber wie gesagt, am Ende sind es die Gerichte, die das, die das entscheiden und wir sehen ja in den letzten Jahren jede Menge Gerichtsprozesse, die sozusagen positiv beschieden wurden. Also mhm. Also das wäre ein Punkt, den man festhalten könnte, Frau Bettnarek, dann gibt es aber noch die redaktionellen Mitarbeiter, manche arbeiten seit 20, 30 Jahren im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das hat ja mit einer Abwechslung, die das Bundesverfassungsgericht fordert, auch nicht mehr so viel zu tun. So ist es, also zum einen möchte ich gerne noch auf, ähm, auf Herrn Bielefeld sagen, ja, das hat der Sender gut gemacht, den Bestandsschutzvertrag, äh, Tarifvertrag. Es hat nur dazu geführt, dass wir jetzt noch eine weitere Gruppe freier Mitarbeiter haben. Wir haben jetzt die bestandsgeschützten freien Mitarbeiter, die nicht programmgestaltend sind. Wir haben die freien Freien, über die wir jetzt nicht reden, aber wir haben dann die normalen Arbeitnehmerähnlichen, sage ich mal. Ich bin eine, die arbeiten seit Jahren, seit Jahrzehnten zum Teil im Sender und haben keinen, keinen Schutz. Sie können also auch nach 30 Jahren noch vor die Tür gesetzt werden weil wir halt auf, auf Grundlage dieses Bundesverfassungsgerichtsurteils von 82 ja nicht angestellt werden müssen. Mhm. Jetzt fragen wir uns nur langsam, irgendwann muss ja dieses Abwechslungsbedürfnis auch mal ein Ende haben. Also wenn man seit 30 Jahren beschäftigt ist und in der Redaktion arbeitet, dann hatte der Sender 30 Jahre lang Zeit, einen vor die Tür zu setzen. Und dann noch zu sagen, aber ich brauche, ich brauche dieses Abwechslungsbedürfnis, weil sonst kann ich mein Programm nicht, weil die Farbe nicht ändern oder so, ist schwierig. Vor allen Dingen gibt es Arbeitsbereiche, wie zum Beispiel in meiner Redaktion, der Abendschau vom, beim rbb, äh, da arbeiten seit Jahren freie ähm, Redakteurinnen und Redakteure, CVDs. Die machen genau die gleiche Arbeit, wie die Kolleginnen, die festangestellt sind. Und die bekommen natürlich keine Zuschläge am Wochenende. Die bekommen auch Weihnachten keine Zuschläge, die bekommen auch keine Nachtzuschläge oder sowas. Und die werden sehr gerne am Wochenende eingesetzt, weil auch viele Festangestellte trotz der Zuschläge sagen, Oh nö, lass mal. Da kommen wir gleich zu, zu diesen unterschiedlichen honoraren Gehaltsbewertungen. Aber Herr Metzger, an Sie gefragt, ist das nicht dann auch so ein bisschen eine Mogelpackung, diese? Dieser freien Status, weil ich kenne auch einige Kollegen, Kolleginnen, die halt quasi wie Feste jeden Tag im Sender sind oder, oder fast jeden Tag und dort ihre Schichten machen, als wären sie fest angestellt. Also an einem Punkt ist es eine Mogelpackung. Die KEF drückt uns ja seit Jahren dazu, feste Stellen abzubauen. Das ist ja nicht erst in den letzten paar Jahren, sondern das ist ja, wenn man sich mal die Zahlen über längere Zeit anschaut, ein, ein langfristiger Trend. Und was Häuser gemacht haben, ist, da die Arbeit ja gemacht werden muss, abzubauen, das Ganze in Honorare umzuwandeln und zu sagen, dafür beschäftigen wir Freie. Mhm. Auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, sowohl aus der Perspektive des Beitragszahlers als auch aus der Perspektive des Senders ist es mir eigentlich lieber, wir können wenigstens das machen, als Programm einzustellen. Weil das wäre ja eine andere Option zu sagen, wir, also Programm wird von Menschen gemacht, ganz vorwiegend von Menschen gemacht. Wenn wir weniger Menschen engagieren dürfen, dann können wir am langen Ende auch nur weniger Programme haben. Also eigentlich ist es mir dann immer noch lieber und wenn wir dann in Arbeitssituationen sind und wir kommen nachher ja vielleicht auch noch zu Details, die ich aus der Wirklichkeit, die ich kenne, für ganz vorwiegend, ich werde nicht für alles meine Hand ins Feuer legen, aber für ganz vorwiegend, für fair halte und sicher halte, dann haben wir eigentlich in der Quadratur des Kreises eine ganz gute Situation. Richtig ist, dass die Unterschiede sozusagen im Alltag zwischen Festen, also zwischen der Tätigkeit von Festen und der Tätigkeit von Freien, nicht so richtig zu sehen sind. Richtig ist allerdings auch, jetzt mal von Arbeitgeberseite gesprochen, dass das Abwechslungsbedürfnis auch, starken Einschränkungen unterliegt. Also Bei uns ist es so, wenn wir die Beschäftigung eines bestandsgeschützten freien Kollegen schrägstrich Kollegin abbauen wollen, dann können wir das mit 20 Prozent im Jahr und ist die Kollegin über 50 oder der Kollege, können wir es mit 10 Prozent im Jahr. Mit anderen Worten, wir reden von 5 bis 10 Jahren, in denen wir überhaupt etwas ändern können. Also die Vorstellung, dass Freie bei uns so wie einer hire and fire situation unterliegen, die ist ja auch nicht wahr. Manchmal würden wir gerne schneller ändern können, weil wir Programm ändern müssen. Äh, aber das geht ja auch nicht. Also insofern, sage ich mal, äh, mogeln da beide Seiten und äh, sozusagen mal hat man mehr, mal hat man weniger davon. Aber es äh, sozusagen zum Grundsatzproblem zu erklären, führt ja auch zu nichts. Mhm. Sie haben schon, finde ich, zu so Recht angedeutet, solange es gut läuft, und für viele läuft es ja auch gut, ist es als Freier wirklich... Äh, eine sehr gute Situation, kann man sich grundsätzlich nicht beklagen. Das Problem ist, und da kommen wir wieder zu dieser Zwei-Klassen-Thematik, das Problem ist, wenn dann mal eine Sendung wegfällt oder so, wenn dann wirklich was wegfällt und derjenige nicht mehr gebraucht wird. Und da mag Radio Bremen vielleicht ein Vorbild sein, weiß ich, aber ich kenne andere Fälle, wo dann eben die Leute auch nach vielen, vielen Jahren gehen müssen. Und dann ist man als Freier natürlich ziemlich schlecht dran. Vielleicht wollen Sie ganz kurz noch... Ich würde nur gerne kurz angeben mit Radio Bremen, weil bei uns ist es in der Tat so, wir hatten das Problem mit COSMO, ein gemeinsames Programm mit dem Westdeutschen Rundfunk oder eigentlich ein Programm des Westdeutschen Rundfunks, zu dem wir zuliefern. Wir hatten starke Umstrukturierung. wir haben uns monatelang damit befasst und auch im Direktorium, wie die Kolleginnen und Kollegen, die bei COSMO nicht mehr beschäftigt werden, können in anderen Programmen untergebracht werden. Bei uns ist das handelsüblich. Wie ist es beim RBB? sitzt leider hier für die Guten. Das ist... Äh, gut gewählt. <lacht> Nein, das ist in den, in den, nicht in allen ARD-Anstalten so, muss man einfach so sagen. Und ähm, ich weiß, Herr Bielefeld, was Sie jetzt gleich sagen werden, aber ich sage es trotzdem. <lacht> Bei uns ist es schon so, dass die ähm, langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keinen besonderen Schutz bis dato, bis zum 1.1. dieses Jahres hatten, äh, nämlich, äh, weiß ich nicht, ein Jahr Ankündigungsfrist und dann konnten die tatsächlich vor die, vor die Tür gesetzt werden. Ob das immer real tatsächlich so passiert, sei dahingestellt, Aber rechtlich ist es möglich und äh, wir verhandeln immer hart, äh, die Brennvertretung und die Personalabteilung um jeden einzelnen Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin, die irgendwo, sage ich mal, wegfällt, weil Programm so nicht mehr weitergeführt wird ähm, und Versuchen Lösungen zu finden, Einzelne unterzubringen, aber leider sind es Einzelfälle und leider ist es, gibt es nicht den Schutz, den wir uns wünschen würden, die, die, die, den die Kollegen zum Beispiel jetzt von der, äh, den nicht programmgestalteten Kollegen bei uns haben, zu sagen, wenn einer 20 Jahre in dem Sender gearbeitet hat und über, weiß ich nicht, 55 ist, dann setzt man den einfach nicht mehr vor die Tür, dann hat der Sender auch eine soziale Verantwortung, weil wir sind ja, Mitarbeiter, also mhm. und da muss man sich ja drum kümmern. Das ist ja wirklich so eine, auch eine Frage des Schutzes gegenüber dem Einzelnen. Wie kann man das herstellen, Herr Bielefeld? Also, Frau Bettnack weiß, dass ich jetzt natürlich sagen werde, wir haben ja zum 01. 01. 2019 einen neuen Tarifvertrag, äh, wo wir diese Fristen deutlich verlängert haben. Ein äh, bisschen zu, ja, das mag aus Ihren Augen auch wirklich nicht ausreichen. Dazu komme ich gleich nochmal. Ja, das stimmt, das kann das teilweise dann nicht bis zu drei Jahren Nein, wir wollen nicht zu sehr ins Detail mhm. gehen. Ähm, ich glaube aber auch, dass die tarifvertragliche Seite immer die eine Seite ist und da äh, hat Frau Bettnarek auch vollkommen recht mit dem, was sie sagt. Ich glaube aber auch, dass die Anstalten dieser sozialen Verpflichtungen, die ich durchaus sehe bei einem freien Mitarbeiter, den wir über 20, vielleicht sogar 30 Jahre beschäftigt haben, dass wir da eine soziale Verpflichtung haben. Und der RBB hat ja nun auch eine große Programmreform nach dem Amtsantritt von Frau Schlesinger hinter sich. Und ich glaube, wir haben diese Programmreform. Sie können mir widersprechen, Frau Betnaik, aber nahezu ohne Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, also von arbeitnehmerähnlichen Beschäftigungsverhältnissen hinbekommen. Ich will damit sagen, Tarifvertrag ist immer das eine. Ich glaube auch, dass die Anstalten jenseits dieser Tarifverträge ihrer sozialen Verpflichtung schon nachkommen. Würden Sie generell sagen, also nicht nur RBB, sondern... Nee, naja, generell. da muss ich den Vorbehalt machen, den Herr Metzger <lacht> ja, ja. natürlich auch gemacht ja, ja. hat. Ich kann ja nur für den Rundfunk Berlin-Brandenburg sprechen, mhm. aber äh, ich glaube, dass das teilweise für andere Anstalten sogar noch etwas mehr gilt als in RBB. Mhm. Vielleicht für andere auch weniger als mhm. für Radio Bremen und RBB, wir okay. können ja über ein glühendes Beispiel reden, in SWR zum Beispiel. Ja, bitte. Aber, äh, mhm. Ja, der SWR okay. hat was gemacht und ich frage mich immer, warum können wir das nicht äh, hinkriegen? Äh, der hat äh, so eine Art Kündigungsfrist hingekriegt für seine äh, Programmgestaltenden. Wir reden jetzt von dem Programm, bei uns im RBB sind ja nicht, die nicht Programmgestaltenden jetzt sehr gut geschützt, wie ich finde. Äh, der scha schafft es, dass Leute, die über 20 Jahre äh, arbeiten für den Sender, eben nicht mehr gekündigt werden. Oder welche, die 15 Jahre äh, da sind und über 55 sind, die sind einfach bleiben da. Und mhm. das haben die abgeschlossen. Und ich frage mich, warum sowas zum Beispiel nicht ARD weit möglich wäre, wenn man denn überhaupt wollte, dass die ARD einheitlich und äh, in diese, also sozial und einheitlich äh, agieren würde. Mhm. Wäre auch ein ähm, Punkt, den wir, denke ich, am Ende der Diskussion festhalten könnten, wäre es wünschenswert, dass die ARD sich äh, mehr harmonisiert in, in diesen Angelegenheiten, weil wir ja wirklich sehr unterschiedliche Tarifverträge in den einzelnen Anstalten das haben, Herr Metzger? Ich muss Ihnen sagen, einer der schlimmsten Momente, der alle zwei Jahre kommt, ist, wenn die AD Tarifverhandlungen führt. Und wir sind meistens ziemlich weit hinten in der Kette und dürfen dann schlucken, was die Reichenhäuser mit den Gewerkschaften in ihrer Großzügigkeit abgeschlossen haben. Und wir müssen das dann sozusagen nachvollziehen, weil wir natürlich bei uns auch den Kolleginnen und Kollegen nicht deutlich machen können, dass Radio Bremen nur viel weniger zahlen könnte. Also wir sind immer mitgefangen, mitgehangen und deswegen begrüße ich es sehr. Dass es uns jetzt bei der Verhandlung der neuen Altersversorgung, aber auch bei der letzten Tarifvertragsverhandlung, es erstmal gelungen ist, uns stärker zu koordinieren. Das müsste natürlich auch von Seiten der Gewerkschaften gepusht werden. Nicht? Also solange jede Gewerkschaft ihr Landessüppchen kochen möchte mit uns, ist das auch schwierig. Und also ich sag mal, eine meiner Wünsche aus dieser Diskussion heraus wäre dass wir vielleicht zu irgendeiner Art Vereinbarung zwischen den Tarifparteien kommen, äh, mal gemeinsam über diese Dinge zu reden und äh, gemeinsam zu schauen, wie man es auch einheitlicher machen könnte. Mhm. Wir sind da immer ein bisschen auch verwundbar, weil die Armut der anderen können wir uns meistens nicht leisten. Also muss da immer auch so ein bisschen gucken, was dabei rauskommt. Ähm, aber insgesamt halte ich es für erstrebenswert, erstens, dass man mehr Transparenz schafft, was die Beschäftigung vor allem von festen Freien angeht, ich glaube, dass das andere eine sisyphus ist, die auch in der Sache nachher nicht zu so sehr viel führen wird. Dass man also da mehr Transparenz schafft, dass man die Zahlenbasis dann vielleicht auch repräsentativer hinkriegt. Das geht dann bis hin zu der Frage der Verdienste. Und dass wir allmählich dahin kommen, die Konditionen vor allem dieser begleitenden sozialen Leistungen auch zu vereinheitlichen. Ich würde das begrüßen, ich würde es für richtig halten. Es würde uns als öffentlich-rechtlichen Rundfunk stärker machen. Der Trend geht in diese Richtung, aber die Geschichte ist eine langsame Schnecke in diesem Fall. Denn es ist doch sehr bemerkenswert, wenn man sagt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Sind die, ist das lohn? innerhalb oder das Honorargefälle innerhalb der Anstalten schon sehr hoch, muss man sagen. Also das wäre auch eine Idee, das ein bisschen zu harmonisieren oder ganz zu harmonisieren, wenn es ginge. Lese ich jetzt aus Ihren Worten raus. Bitte. Jetzt habe ich eine ganz... Also zur Harmonisierung eine Frage. Warum kann es nicht einfach so sein, dass Sie sich als Intendanten mal zusammensetzen und einfach da mal einen Strich drunter ziehen und sagen, okay, wir machen das jetzt mal einheitlich. Also wir haben ja die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall auch betrachtet und das ist ja in der Tat so, dass das sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wird von Anstalt zu Anstalt. Bei Radio Bremen offensichtlich ab dem ersten Tag, es gibt andere Anstalten nach dem dritten Tag, nach dem fünften Tag, nach dem vierten, nach dem siebten. Sie stellen sich vor, WDR nach dem vierten Tag, da ist eine Sportreporterin, die interviewt am Montag ähm, den Marco Reus, Hat, musste auf Arbeit gehen, weil sie sich gar nicht leisten kann, krank zu sein, die steckt den an. Der wird krank, der kann, der kann am Mittwoch nicht spielen, die, verlieren, die fliegen aus der Champions League. Die verlieren am, am Samstag gegen Bayern, weil sie den Marco Reus angesteckt hat. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie könnten das abschaffen, indem Sie sagen würden, wir haben nicht nur eine gesellschaftliche Verantwortung, eine soziale Verantwortung, sondern wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Fußballfans, dass nicht wieder Bayern Meister wird. Also ist die Frage, warum können Sie sich das nicht selbst in die Hand nehmen? Ja. Also solange Marco Reus nicht Schadensersatz fordern kann, ist uns das gerade mal egal. Nein, ähm, Sie überschätzen die Möglichkeiten von Intendantinnen und Intendanten, weil wir sind rechtlich unabhängige äh, einzelne Landesrundfunkanstalten und mit einem Federstrich das alles zu ändern, das könnten wir schon mal alleine gar nicht, sondern wir könnten es nur zusammen mit den Gewerkschaften. Ähm, wir sind, wie gesagt, auf dem Weg dahin, solche Dinge zu überprüfen, aber ich halte das äh, für extrem äh, ambitioniert, das halbwegs schnell hinzukriegen und mit einem Federstrich wird es nicht hinzukriegen sein. Also selbst wenn wir uns bei einem unserer berühmten Kamingespräche mit neuen Kolleginnen und Kollegen verständigen würden, dass wir das so machen, dann würden uns spätestens am nächsten Tag die Personalabteilung sagen, ihr habt ja wohl einen Vogel. Aus administrativen, rechtlichen, finanziellen weiß der liebe Himmelgründen ist das überhaupt nicht möglich. Das heißt, hinter uns stehen ja Organisationen, die über Jahrzehnte gewachsen sind und auch ihre Eigenheiten ausgebildet haben. Das ist nicht mit einem Federstrich abzuschaffen. Mhm. Ich würde eher darauf setzen, dass Gewerkschaften, also dass die Tarifparteien, Gewerkschaften und Arbeitgeber in diesem Fall da in einen gemeinsamen Prozess einsteigen, wie man erstmal die Fakten recherchiert, belastbare Zahlen hat und dann mal guckt, wie man das eine und dann das andere und dann das nächste vielleicht regelt. Wir haben es mit der Altersversorgung geschafft. Das ist ehrlich gesagt ziemlich erstaunlich. Es hat allerdings auch Jahre gedauert, bis wir das hingekriegt haben. Das ist, müsste für andere Themen auch möglich sein. Aber es ist nicht per Order de Mufti zu machen. So funktionieren unsere Häuser nicht. Ich möchte mal, weil uns die Zeit ein bisschen im Nacken sitzt und wir auch das Publikum noch mit reinnehmen wollen, noch zu einem weiteren Kritikpunkt kommen, die Honorare. Also es gab in der Studie ähm, die Kritik, dass die Honorare nicht gleichmäßig mit den Gehältern der Festangestellten steigen und dass die Freien weniger verdienen als die Festen bei der gleichen Arbeit. Wie ist es beim RBB? Das kann ich für den RBB nicht bestätigen. Bei uns ist es in der Regel so, diese berühmten alle zwei Jahre, die Herr Metzger eben ansprach, äh, werden ja die, Tarife, die Tarifverhandlungen geführt für die Gehaltstabellen und eben auch für die Honorare. Das heißt, wir geben original das gleiche Volumen als Prozent auch bei den Freien drauf. Ich kenne das ehrlich gesagt aus allen ARD-Anstalten so, aber ich kann heute auch nicht für alle ähm, sprechen. Mhm. Aber wenn ich vielleicht noch ein Thema zur Harmonisierung beitragen darf, ein äh, ein Praxisbeispiel aus dem RBB. Den RBB gibt es seit über 15 Jahren und wir verhandeln bis heute an einem einheitlichen Honorarrahmen, also einheitliche Honorarhöhen, Standort unabhängig, redaktionsunabhängig und schaffen es nicht, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, wir schaffen es alle nicht. Das heißt, das ist nicht Schuld des RBBs, das ist auch nicht nur Schuld der Gewerkschaften, aber daran sieht man, wie schwierig es ist, solche Dinge, die sich über inzwischen ja Jahrzehnte ähm, entwickelt haben in den Anstalten, äh, die jetzt zu harmonisieren. Das, glaube ich, ist schwierig und trotz alledem möchte ich noch eine Sache sagen, die sich auch auf ARD-Ebene dort tut. Es gibt ja in der ARD einen großen Strukturprozess, das heißt die ARD-Anstalten wollen ja auch enger miteinander arbeiten, wollen dort, wo es geht, harmonisieren und es gibt in diesem Prozess auch ein Projekt, das sich damit beschäftigt, wie können wir uns bei Tarifverhandlungen eben als ARD-Anstalten stärker koordinieren und eben nicht mehr, wenn wir neue Tarifverträge schließen, so unterschiedliche äh, Rahmenbedingungen schaffen. Mhm. Frau Bettnarek, das interessiert mich jetzt aber schon. Warum ist es so schwierig für Berlin und Brandenburg einheitliche Honorare festzulegen? Seit ja, 2003 oder so waren also es ist ja schon... Eine lange Zeit. Ja, ich bezeichne das gerne als den BER des RBB. Das ja, weiß Herr Bielefeld ja. auch, weil ich finde, das hat so langsam diese Anmutung. Äh, es hat sicherlich damit zu tun, dass wir aus zwei nach eins, also die beiden Häuser erstmal zusammengeführt werden müssen. Wir haben zwei äh, unterschiedliche Tarifverträge, auf Grundlage derer jetzt noch die Honorare sehr, sehr unterschiedlich gezahlt werden. Also das heißt nicht, dass die Radiokollegen zum Beispiel auf allen Wellen gleich verdienen. Ganz im Gegenteil. Und auch nicht, äh, es ist wirklich total verrückt. Ähm, ich weiß nicht, also ich, Sie, Sie, Sie nehmen da, da kommt der RBB mir jetzt ein bisschen zu gut weg. Ich sehe schon äh, von der Arbeitgeberseite da... Äh, Aber was ist das Argument? Warum, warum, nur mal ein Beispiel, was ist ein Argument, warum also das es nicht ist machbar ist? Also es ist über die Jahre, über die vielen Jahre natürlich eine unheimliche, eine unheimliche Schieflage entstanden. Wir haben Kollegen, die im Hörfunk arbeiten, die haben äh, verdienen keine 170 Euro für einen recherchierten Beitrag, den sie im Radio äh, senden. Wir haben äh, beim Fernsehen natürlich Kolleginnen und Kollegen, die deutlich besser verdienen, immer schon verdient haben. Dann gibt es die, die Sparte der Moderatoren und und und. Hm. Ähm, jetzt, das Bemühen ist jetzt zu schaffen, äh, wir gleichen an im Hause, dass eben Redakteure, also auch freie Redakteure, das kriegen, was, was eben ähm, überall das Gleiche mehr oder weniger. Ähm, und das ist offensichtlich un, unheimlich schwierig, weil es natürlich auch viel Geld kostet. Und unsere, unser Anliegen ist jetzt auch, gleiches Geld für gleiche Arbeit. Das macht diesen Prozess natürlich nicht einfacher, dass wir uns orientieren an dem, was kriegen eigentlich die festangestellten Kolleginnen und Kollegen, und versuchen natürlich ungefähr dieses Niveau äh, jetzt zu verhandeln. Mhm. Und da ist der RBB nicht besonders kooperativ, muss man einfach mal so sagen. Ähm, da falschen wir jetzt um Eingruppierung und Stufen und wo man anfängt und wo man endet. Das verzögert die ganze Sache. Ja, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir unseren Joe Fix, ja. den wir so haben, nee, nee, äh, nicht fortführen. Nicht. Ähm, ich glaube, dass auch der ABB das schon etwas in die Hand genommen hat. Ich wollte damit nur sagen, dass oft bei solchen Detailfragen äh, so große Diskussionen entstehen, dass man sich selber ein bisschen blockiert. Und das Gefühl habe ich bei unseren Tarifverhandlungen momentan. Dass äh, bei der Frage, wie viel der einzelne freie Mitarbeiter nachher verdient, wir so ein bisschen das große Ganze aus dem Auge verlieren und vergessen, dass wir als fusionierte Anstalt irgendwann auch in der Tat gleiche Rahmenbedingungen brauchen an mhm. einen Standorten und an allen Wellen. Ja, ja, das ich will jetzt gar nicht auf den RBB kommen, aber ja. Struktur, ARD, Strukturreform war ja ein Thema. Mhm. Ich finde, da ist sehr viel überlegt worden, wo man was wie harmonisieren kann, aber die Mitarbeiter, die sind, die kommen da nicht vor. Sie sagen jetzt Tarifverträge, ich denke mal, das geht jetzt eher um die Festangestellten, Kolleginnen und Kollegen, wo man was machen will. Der, der, der die freie Mitarbeiterin, ist einfach in der ARD keine... Ähm, identifizierte Größe, das ist so ein schwarzes Loch, ähm, man hat sie, die machen das Programm, aber es ist nicht, nicht wirklich so, dass, man, dass die Anstalten sich darum kümmern, also sich darum kümmern, wie geht es denen und was brauchen die und äh, da dann eine Einheitlichkeit herstellen wollen auch. Ne? Mhm. Es gibt noch zwei Punkte, möchte ich noch ganz kurz ansprechen, noch eine andere Kritik bei den Honoraren, dass es ja Honorarrahmen-Spielräume gibt und da ist ein Vorwurf aus der Studie, kann ich zum Teil auch selber bestätigen, dass man dazu neigt, den untersten Rahmenpunkt zu nehmen bei den Honoraren. Was, können Sie das bestätigen? Ist das eine Erfahrung auch beim RBB? Ja, ist schon so, dass der, dass der Sender immer gerne spart, da wo er sparen kann. Äh, aber ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache, die kann man gar nicht äh, flächendeckend für alle ähm, Bereiche oder alle Wellen oder sowas sagen. Kann mhm. man nicht. Das ist, bei uns ist so ein bisschen Gutsherrenart, äh, leider noch. Äh, durch den ehemaligen SFB auch, äh, da hat man ganz strikt in Bereichen selber entschieden, was man so zahlt und was die Sache wert ist. Und leider durch die nicht abgeschlossenen Honorarrahmen sind wir immer noch ein bisschen hängen geblieben auf dieser guten alten Zeit, also guten alten Zeit für die anderen. Wie Klanger, ist das vielleicht das Problem, dass es, äh, diese Gutsherrenart, dieser Spielraum einfach noch möglich ist, aufgrund von zu wenig Transparenz und vielleicht auch einer bestimmten Kultur, die wirklich davon ausgeht, na mit dem Freien kann man es ja machen im Zweifel? Ähm, Unternehmenskultur ist für mich das, das Stichwort in der Beziehung. Ähm, weil ich mich ja sehr viel mit äh, dem Bereich soziale Verantwortung ähm, auseinandersetze, merke ich wirklich, dass äh, zwischen Großunternehmen in Deutschland und den Öffentlich-Rechtlichen in dieser Beziehung sehr große Unterschiede bestehen. Ein Beispiel, die Durchsetzung der Tarifverträge beispielsweise, die ist extrem unterschiedlich. Wir haben ja ein Kommentarfeld gelassen, wo die Befragten am Ende noch sozusagen ihr Problem schildern konnten, weg von diesem vorgefertigten Antwortschema und dieses Wort Gutsherrenart taucht unwahrscheinlich oft da drin vor, kommt da drin vor. Also, wir mussten feststellen sowohl in den Kommentaren, auch dann äh, die Frage, gibt es einen Tarifvertrag, gilt für sie ein Tarifvertrag, wird dieser Tarifvertrag entsprechend äh, durchgeführt, dass a viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offensichtlich gar nicht wissen, ähm, was ihnen zusteht, was in diesen Tarifverträgen drinsteht und b, dass offensichtlich ein Teil äh, das weiß, aber es nicht durchsetzt oder durchsetzen möchte. Weil da muss man ähm, zur Redaktionsleitung, da muss man sagen, okay, ähm, nächste Stufe oder ich habe eine besonders, WDR Honorarrahmen, besonders aufwendige Recherche, wer tut das, wer geht da hin? Ja, und äh, da kamen einige wirklich Kommentare ähm, drin vor, die sich jetzt nicht quantifizieren lassen. Aber äh, das legt natürlich den Verdacht nahe, dass es dort sehr unterschiedliche Auslegungen gibt, von Haus zu Haus, von Redaktion zu Redaktion. Ähm, also da wäre eine Vereinheitlichung und eine, ein Stück weit mehr Wahrnehmung dieser Verantwortung und Durchsetzen im Haus mhm. ähm, äh, mit Gleichheit, gleiches Geld für gleiche Arbeit ist, glaube ich, auch wichtig, um den Menschen auch ein Gefühl zu geben, sie werden wahrgenommen, sie werden geschätzt, weil so fallen sie durch Raster und dann brauchen wir uns nicht zu, nicht zu wundern, wenn denn die subjektive Meinung ganz klar von über 90 Prozent ist, wir werden schlechter behandelt als die Festangestellten. Das ist eine subjektive Meinung, aber die kommt ja von irgendwo. Aber Frau Beck, jetzt muss ich mal zurückgeben, auch wenn Sie jetzt die falsche sind, Interessieren sich die Freien auch genug dafür, also ist es auch äh, vielleicht auch ein bisschen zu wenig Interesse, zu wenig Engagement, sich mal zu informieren, was steht denn im Tarifvertrag, was darf ich denn, und sich dafür auch einzusetzen? Also so würde ich das nicht sehen. Ich würde sagen, vielen ist es einfach dieses ganze Durcheinander auch selber zu viel. Also, man weiß es auch nicht so genau. Und das, was Herr Langer sagt, ist einfach mal gesetzt. Wenn ich jeden Tag um mein Funorar verhandeln muss, wenn ich jedes Mal zu meinem Redakteur gehen muss und sage, sag mal du, das ist aber jetzt aufwendig, was meinst du denn, können wir da den höheren Satz... Das ist schon. Da muss man schon ein breites Kreuz haben, weil äh, wir, wir kennen noch die Zeiten. Also ich habe sie selber noch im Ohr von äh, vergangenen Chefs. So, das ist ja auf hohem Niveau. Guckt euch mal in der Freien Wirtschaft um. Was wollt ihr denn? Ihr seid doch hier, ist doch warm und trocken und ist doch. Ihr kriegt doch alles und verdient doch so gut. Also wir Freien haben auch in den letzten Jahren wenig Wertschätzung erfahren. Unsere Arbeit wurde nicht jetzt nicht nur pe äh, pekuniär, also nicht nur finanziell, sondern auch als Leistung äh, nicht wertgeschätzt. Sondern das war eben das, was man halt von dem Freien erwarten kann, wenn er da. In in der Redaktion sitzt. Also mhm. ich finde es schwierig. Ich würde mir auch manchmal wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen etwas öfter mit offenem Visier für ihre Rechte eintreten. Also wir, haben auch, wir sind oft in Vertreterfunktion, machen das auch sehr gerne, aber es wäre schon sehr viel hilfreicher, wenn mehr Kolleginnen und Kollegen einfach sagen würden, jawohl, wir stellen uns mit auf die Straße und sagen, das ist jetzt unser gutes Recht und das wollen wir mhm. auch durchsetzen. Ein letzter Punkt noch, ähm, Herr Metzger, was auch zu dieser Ungleichheit gehört, ist, Freie dürfen nicht in den Personalrat. Ha, da haben Sie wieder den richtigen erwischt. <lacht> also das Radio Bremen-Gesetz äh, sieht seit ich weiß nicht wie vielen Jahren vor, dass Freie bei uns aktives und passives Wahlrecht haben. Frau Möllers ist hier, eine unserer Personalrätin. Ich glaube, von neun, von neun Personalräten sind sieben freie im Moment. Es geht, also es nee. ist wirklich eine individuelle Entscheidung so. der Häuser. Ja, nein, nein, das ist, keine, das ist Rundfunkgesetz. Das wird geschrieben ins mhm. Radio Bremen Gesetz. Also andere Länder mögen dann andere Gesetzgebungen haben. Bei uns steht es drin. Mhm. Und das führt dann dazu, dass äh, freie Kolleginnen und Kollegen auch im Personalrat sind und dass sich der Personalrat dann natürlicherweise auch um die Belange von Freien kümmert. Mhm. Wir haben uns darüber viel rumgestritten in den letzten Jahren, in welchem Umfang, in welchen Fragen, bei welchen Themen das richtig ist. Wir haben auch Arbeitsgerichtsprozesse gegeneinander geführt und das Ganze ist jetzt gemündet in eine Dienstvereinbarung, äh, die sozusagen ein abgestuftes Verfahren vorsieht. Wo ist Mitbestimmung für Belange von Freien äh, zu geben? Wo ist eine Beteiligung zu geben? Wo ist eine Informationspflicht gegeben? Das ist jetzt in der Dienstvereinbarung geregelt und hält dann hoffentlich jetzt mal ein paar Jahre Frieden. Aber bei uns ist es generell so, dass der Personalrat das Mandat hat, sich auch um Freie zu kümmern. Das tut er auch. Warum ist es woanders nicht so? Wie ist es beim RBB? Ja, das ist Sache des Gesetzgebers und das ist in der Tat nochmal ein Punkt, zu dem wir heute vielleicht nicht mehr kommen werden, aber ich finde, dass auch der Gesetzgeber mhm. sich mal Gedanken darüber machen muss, äh, ob er nicht arbeitnehmerähnliche Beschäftigung auch stärker definieren und gesetzlich regeln muss. Also wenn ich mir zum Beispiel angucke, dass das Arbeitszeitgesetz nicht explizit auf Arbeitnehmerähnliche Beschäftigte, geht, äh, nicht, nicht für diesen Personenkreis geht, dann frage ich mich ein bisschen, was hat sich der Gesetzgeber dabei gedacht, wenn ich, mir sehe, dass, wenn ich sehe, dass ich mit Frau Bettnarek in jedem Joe Fix über Sozialversicherungsfragen äh, bei freien Mitarbeitern diskutiere, weil der Gesetzgeber auch das wieder nicht richtig geregelt hat, dann hat auch der Gesetzgeber, finde ich, eine Pflicht dort, das stärker zu regeln. Und das betrifft eben auch die Frage der, der Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte. Im RBB haben wir die sehr, sehr schwierige Lage, dass bei uns das Bundespersonalvertretungsgesetz geht. Das hat von freien Mitarbeitern, glaube ich, noch nie gehört, weil das letztlich für Bundesbehörden äh, gemacht worden ist. Wir haben im Staatsvertrag eine Regelung, in der drin steht, dass der RBB ein freien Statut erlassen muss. Das hat er gemacht. Deshalb sitzt Frau Bentnarek als Freien Vertreterin heute auch hier. Ich finde diese Einrichtung im RBB grundsätzlich richtig. Ich weiß aber auch, dass natürlich unserer Freien Vertretung die Rechte nicht weit genug gehen, weil sie natürlich Stand heute hinter dem des Personalrates, hinter den Rechten des Personalrates zurückbleibt. Also auch zurückbleibt. eine klare Forderung an die Politik. Gibt es, ja bitte, ich fange ähm, bei dir an und dann Sie und dann dahinter. Genau. Es gibt ein Mikrofon, weil wir, Sie sind der Dritte dann, ja. Ich heiße Christian Walter, ich bin Landesvorsitzender vom Journalistenverband Berlin Brandenburg und seit 1984 freier Mitarbeiterin, auch mit langen Unterbrechungen des SFB-RBB. Und ich möchte bei diesem letzten Punkt anknüpfen, nämlich bei der Frage Freie in den Personalrat. Für mich ist das eine zentrale Forderung. Wir sind in den letzten Jahren in einer Situation, wo die Politik, sprich die Senatskanzleien von Berlin und Brandenburg, sagen, wir machen eine Evaluierung des freien Statuts, wir machen eine Evaluierung der Arbeit der freien Vertretung. Da ist in den letzten zwei Jahren null Bewegung drin. Da ist eine Anwaltskanzlei beauftragt worden, diese Evaluierung durchzuführen. Diese Anwaltskanzlei hat diesen Job nicht erledigt. Dann ist der Auftrag wieder zurückgegangen an die Kanzleien. Dann soll das irgendwie weitergehen. Das sind jetzt zwei Jahre, also seitdem ich Landesvorsitzender bin, beschäftige ich mich dieses Thema immer in der Weise, dass wir sozusagen hingehalten werden und ich finde das nicht akzeptabel und ich muss ehrlich sagen, als politisches Statement in diesem Haus, äh, gerade hier also bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und äh, als, als Gast auch der, der Bundestagsfraktion, ich finde es völlig absurd, dass inzwischen die Hälfte aller Rundfunkanstalten, bis hin zum Westdeutschen Rundfunk und bis zum ZDF, die Freien in den Personalräten drin haben, aktiv, passiv, wählbar. Und das ist ausreichend in einer Konstellation, wo hier Rot-Rot in Potsdam und Rot-Rot-Grün in Berlin ist, dass es dadurch möglich sein soll, hier für klare Verhältnisse in der Gesetzgebung bzw. im Staatsvertrag, und darum geht es, im Staatsvertrag zwischen Berlin und Brandenburg zum RBB zu sorgen. Das finde ich ein dickes Ding und ich muss auch sagen, wir haben da nicht mehr viel Zeit. Wir haben im nächsten Jahr wieder Personalratswahlen. Und wir haben im Herbst Wahlen zum Landtag in Brandenburg und so richtig weiß niemand, was dabei rauskommt. Deswegen ist mein dringender Appell heute hier an diejenigen, die politisch Verantwortung tragen, dafür zu sorgen, dass jetzt tatsächlich ein bisschen Dampf gemacht wird und dass jetzt dafür gesorgt wird, dass diese Veränderung im Staatsvertrag passiert und wir die Freien beim nächsten Mal mitwählen lassen können für den Personalrat im RBB. Dankeschön. Alles klar, danke schön. Die nächste Wortmeldung war, genau. Hallo, ich bin Franziska Walzer, ich bin mit der Dagmar in der freien Vertretung vom RBB und ich wollte nur ergänzen, also was für die Personalräte gilt, gilt auch für die Frauenvertretung ähm, in vielen ARD-Anstalten, also auch da können Freie nicht ähm, zur Wahl sich stellen oder wählen und das finde ich gerade, also wenn man jetzt die MeToo-Fälle anschaut, WDR und so, also da, da geht es immer um freie Mitarbeiterinnen, ähm, auch das ist, finde ich, ein unhaltbarer Zustand, dass da die, freien Frauen sozusagen, ne? nicht die Frauenvertretung wählen können. Und ich wollte noch mal aufklären, Herr Bielefeld, also diese Sache mit die Löhne der Freien steigen nicht so wie die der Festen sozusagen. Also das stimmt, dass diese Tarifprozente gehen immer drauf bei beiden Seiten. Aber natürlich steigen die Löhne von den Festangestellten mit den, mit den Dienstjahren. Also da rutscht man, ich weiß nicht, Herr Bielefeld, Sie wissen es besser, aber man rutscht dann immer von C3 in C4 in C5. Und das funktioniert natürlich als Freier überhaupt nicht. Da verdient man am Anfang dasselbe wie am Ende. Und ich glaube, das ist das, was in der Studie angesprochen wurde. So. Dass es keine Entwicklungsmöglichkeit gibt in der Hinsicht, ja, dass man beim, beim genau. mit SWR Erfahrung wird, mit und Arbeitszeit besser bezahlt wird. Genau, ja, beim SWR ja. geht das. Beim ja. SWR, der hat das eingezogen. Genau. Da geht das ja. äh, durch den Bestandsschutz. Da wird, ist eine Steigerung für die Älteren. Genau, also schon. Aber jetzt beim RBB ist beim eben, man RBB kriegt eben die Prozente, aber eben nicht die Tarifstufen. Mhm. Ja. Okay, so. Dankeschön. Da hinten gab es noch eine Wortmeldung. Henry Steinhoff, freier Journalist, freier, freier, also einer aus dem Personenkreis der Unüberschaubaren. Ich bin ein Unüberschaubarer äh, und äh, nach der Studie sind es ja eigentlich über 10.000, ähm, die äh, unüberschaubar sind und ich... Äh, kann nicht verstehen, wieso die Sender damit den Zahlen nicht rausrücken? Wenn ich für Öffentlich-Rechtliche gearbeitet habe, dann musste ich immer einen Vertrag unterschreiben, ob das nur um drei-minütigen Kommentar ging oder irgendwas anderes. Und das wird doch heutzutage mit EDV erfasst. Warum sollen die denn nicht erfassbar sein? Warum sollen die Zahlen denn nicht transparent gemacht werden? Sein? Also, das ist mir ein Rätsel. Und warum soll das bürokratisch so ein Aufwand sein, die jetzt äh, transparent zu machen? Äh, da wirft man äh, die EDV an, wie man es auch für Angestellte oder andere macht. Also, äh, ich finde das spricht so ein bisschen eine Sprache, ich finde es fast eine Frechheit und eine Arroganz zu sagen, wir reden mal hier nicht über diese freien Freien, sondern nur über die festen Freien, haben wir keine Zeit und so. Das hören wir schon sehr, sehr lange und ich finde, dass in der Studie steht doch eine ganze Menge und dann zu sagen, ach naja, die sind über, unüberschaubar und so, äh, so different. Man kann auch in differenzierten äh, Befragungen eine ganze Menge rauskriegen, über unüberschaubare, differenzierte, äh, freie, freie, also das fand ich schon ziemlich frech. Mhm. Herr Metzger? Darf, ja, ich, darf ich nachfragen? Ähm, was würden Sie denn mit einem solchen Befund machen, dass x Tausend Freie Freie in der ARD in unterschiedlichen Landesrundfunkanstalten beschäftigt sind, dass da Y verschiedene Berufe im Spiel sind, dass da Z unterschiedliche Beschäftigungsverhältnisse im Spiel sind, mit anderen Worten, dass wir da eine Landschaft haben, die so heterogen ist, dass man, ja, was daraus destillieren kann. Mich würde interessieren, wie Sie damit umgehen würden, wenn Sie diese Transparenz hätten. Was ist die Forderung? Ja, man kann es doch clustern. Also, man kann doch denn nach Cluster, sonst redaktionelle, äh, journalistische Tätigkeiten von mir aus, wenn Sie jetzt über Spielfilm-Tatort reden oder über Dokumentation, man kann das doch clustern. Dann gibt es auch unterschiedliche äh, äh, Sichtweisen. Aber natürlich kann man da Aussagen treffen und die Studie äh, trifft doch auch Aussagen. Also, da, da würde ich mal vielleicht dann, ganz kurz Jörg Langer... Äh, und dann den Freien eine Stimme geben und dass die Verhältnisse sich das bessern. Das wird ja wohl offensichtlich in der Studie festgestellt, dass die Verhältnisse für Freie Freie mhm. nicht gut sind. Also was soll das folgen? Natürlich, so eine Untersuchung soll immer dazu führen, dass man dann darüber redet und sagt, wie kann man auch die Freien Freien besser stellen und auch soziale Absicherung mhm. oder so eine Fragen da. Jörg Langer, was für eine... Grundaussage gab es denn, was die Freien Freien betrifft in der Studie? Ähm, die Grundaussage ist, dass natürlich die Freien Freien ähm, in vielen Sachen oder in vielen Aussagen äh, eindeutig schlechter abgeschnitten haben als die Arbeitnehmerähnlichen Freien. Ich glaube, das muss man einfach anerkennen, egal ob man jetzt auf den Zahlen rumreitet und äh, jetzt von äh, Repräsentativität spricht oder nicht. Ähm, äh, vielleicht ist die Schule ja repräsentativ, wir wissen es nur nicht, weil halt die Grundgesamtheit nicht wünschen? klar ist. Äh, also insofern, ähm, ich sag mal so, BMW hat auch diverse Arbeitsverhältnisse, mhm. diverse Beschäftigungsformen, Leiharbeit, alles Mögliche. Aber trotzdem gibt es dort eine soziale Verantwortung, selbst in solchen Konzernen. Und dort wird evaluiert, dort werden Mitarbeiterbefragungen durchgeführt. Da wird geschaut, äh, wie zufrieden sind unsere Mitarbeiterinnen und dann werden Maßnahmen ergriffen, damit äh, die Menschen ans Unternehmen gebunden werden, dass sie zufrieden sind, dass sie, dass sie eine, eine Arbeitsleistung haben, ja? dass sie sich identifizieren. Das gehört doch zu einer normalen Unternehmensführung. Deshalb denke ich, wäre jetzt wirklich bei allen Sendern es an der Zeit, sich an die Nase zu fassen. Und wenn Sie schon externe Studien kritisieren, dann ist selbst in die Hand zu nehmen und hier dafür zu sorgen, dass man weiß, mhm. wie, wie im Hause die Zufriedenheit ist und ob die Mitarbeiter dabei sind. Also überhaupt erstmal eine Sichtbarmachung. Absolut. Ganz, ganz genau das, ich, wir haben vorhin gehört von Qualität und Auftrag und die Freien Freien sorgen auch für die Umsetzung unseres Programmauftrages und deswegen finde ich, muss sich ein Arbeitgeber und das ist die ARD und das sind die einzelnen Anstalten, einen Kopf machen, wer für mich arbeitet und unter welchen Bedingungen der arbeitet und das kann man sehr wohl über solche Daten, die man dann von den Freien Freien bekommt, denke ich mal ermitteln und sich vielleicht Gedanken machen, was man besser machen könnte hm. oder anders. Also das unterstellt ja, dass wir uns diese Gedanken nicht machen würden. Entschuldigung, jedes Haus, also ich weiß, wie viele Tatortkommissare wir haben und ich könnte herausfinden, wie viele Kabelhilfen wir haben und dazwischen auch alles. Und natürlich arbeiten unsere Redaktionen, wenn sie mit Freien, Freien zusammenarbeiten, mit Menschen zusammen, die bestimmte Aufgaben erfüllen. Also gehen Sie mal davon aus, dass im Rahmen dessen, was wir so üblicherweise machen, und ich glaube, dass für mein Haus, dass ich sagen kann, oder für unser Haus, dass ich sagen kann, dass wir eine Kultur des gegenseitigen Respekts haben, dass man sich natürlich darum kümmert, wie es allen Beteiligten geht. Also die Unterstellung, weil man da jetzt sozusagen krasse Missfallenskundgebungen in einer Studie hat, daraus die Unterstellung abzuleiten, dass man sich darum ja gar nicht kümmert, Leute, das ist einfach nicht wahr. Wir arbeiten mit Leuten zusammen, die in unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnissen sind. Und jedes Unternehmen, auch unser Unternehmen, hat ein Interesse daran, dass da alle gerne hinkommen, dass da alle weggehen und sagen, ich bin anständig behandelt worden. Dass da alle rausgehen und sagen, ich bin für meine Arbeit anständig entlohnt worden. Und ich würde für unser Haus sagen, in der Regel ist das auch so. Deswegen die Unterstellung, ihr kümmert euch ja gar nicht drum, das ist nicht meine Wirklichkeit. Es tut mir leid. Gut, ich würde, wenn es nicht noch eine Wortmeldung gibt aus dem Publikum? Hm? Ja, ich, vielleicht pfeife ich, keine Ahnung. Irgendjemand pfeift, ja. <lacht> Die Diskussion bündeln, bevor ich Ihnen allen noch mal ein Schlusswort gebe. Was ich mir jetzt so dachte, nachdem wir so unterschiedliche positive Beispiele auch gehört haben, eine Idee wäre vielleicht, das mal zu bündeln oder auch transparent zu machen, dass man davon lernen kann. Also wenn Sie zum Beispiel vom Bestandsschutz der Nicht-Programmbringenden beim RBB sprechen oder was der SWR geschafft hat oder so, das wäre ja auch interessant, vielleicht für andere Häuser oder für andere Gewerkschaftsvertreter sozusagen sich da ein Beispiel nehmen. Also so ein Monitoring, dass man eben mal bündelt, was ist alles im Positiven gibt, Dann nehme ich mit eine zentrale Forderung, ist Freie in den Personalrat, wo es noch nicht möglich ist, auch Frauenvertreterinnen in den Personalrat. Dann denke ich, eine Harmonisierung der verschiedenen Häuser wäre sehr wünschenswert. Frage, Herr Metzger, wäre das jetzt auch eine Chance, weil durch diese Strukturreform, durch diesen Druck vom Außen, ist das auch eine Chance, so eine Harmonisierung herbeizuführen? Die Chance, eine Harmonisierung herbeizuführen, ist vor allem, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Und deswegen unterstütze ich ja das Ansehen, das Ansehen insgesamt. Also ich würde auch die Schlussfolgerungen ziehen, die Sie jetzt gezogen haben. Wir haben, das haben Sie nicht noch mal gesagt, aber wir haben ein Thema mit nicht Programmgestaltenden. Mhm. Wir haben ein Thema mit den freien Vertretungen. Wir haben ein Thema mit der Vergleichbarkeit von tariflichen Leistungen. Und ich würde es begrüßen, wenn der Trend, wie ich vorhin geschildert habe, der immerhin begonnen hat, dass sich unsere Personaler stärker mit diesen Dingen auseinandersetzen und stärker vergleichbare Arbeitsbedingungen schaffen, wenn das so weitergeht. Es wird sicherlich nicht im engeren Sinne eins dieser Strukturreformprojekte werden, weil das sind ja Projekte, um Geld zu sparen und nicht um mehr Geld an mehr Menschen auszugeben. Das ist sozusagen eine völlig andere Baustelle. Aber dass wir unsere Personalabteilung dazu bringen, jetzt künftig nicht nur gemeinsam Tarifverhandlungen zu führen, sondern auch dann eben über solche, über solche Konditionen zu sprechen, das finde ich im Prinzip richtig. Aber wie gesagt, wir brauchen auf der anderen Seite auch die Gewerkschaften, die dann auch den Wunsch haben, da etwas zu vereinheitlichen. Tarifverhandlungen sind immer Verhandlungen zwischen zwei Seiten. Welche Forderungen, ganz kurz noch, hätten Sie an die Politik? Mehr Geld. Ja, Forderung an die Politik. Also ich sage mal, wir sind, was unsere Landespolitik angeht, haben wir keine speziellen Wünsche offen. Ich sage offen, dass uns das Thema, welche Konsequenzen das aktive und passive Wahlrecht für Freie hatte, dass uns das nicht immer nur Freude gemacht hat und auch sehr beschäftigt hat. Aber es ist, wie es ist. Mhm. Aber ich sage mal, in unserem kleinen Bundesland sind da, glaube ich, relativ wenig Wünsche offen. Aber was allen natürlich am meisten helfen würde, wäre eine wirklich auskömmliche Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich habe Teile, ungefähr 90 Prozent von dem, was Herr Hilker vorhin gesagt hat. Ich weiß nur aus eigener Praxis, dass eben das mehr Geld, was wir bekommen haben, mit den realen Kostensteigerungen nicht mitgehalten hat, dass alle Häuser in einer Rationalisierungsspirale sind. Und da sind wir, Saarländischer Rundfunk und Radio Bremen, eigentlich sogar noch ein bisschen besser dran, weil wir einen verbesserten Finanzausgleich aus der ARD bekommen haben. Aber die anderen, die sparen ja zum Teil zum ersten Mal in ihrem Organisationsleben mhm. wirklich. Und äh, wenn wir jetzt, wir sind ja mitten wieder gerade in, in äh, Verhandlungen mit den Ländern, was das Thema der Rundfunkfinanzierung in der Zukunft angeht, also wenn wir da mit noch stärkeren Einschnitten rausgehen, dann wird es noch weniger lustig, als es heute ist. Und die Spielräume werden noch geringer sein. Also an der Stelle äh, könnten uns, könnte uns die Politik das Leben leichter machen, wenn sie akzeptieren würde, dass gute Qualität am langen Ende eben auch gutes Geld kostet. Frau bettner was nehmen Sie mit vielleicht ein wichtiger Punkt? Ach Gott, auf einen zu beschränken kann ich gar nicht. Also ganz wichtig wäre uns tatsächlich, dass wir vernünftige Rechte bekommen, dass die Interessenvertretung, also unser Statut, ist nur ein Bruchteil dessen oder gibt es nur ein Bruchteil der Möglichkeiten, die die wir durch ein äh, normales Personalvertretungsgesetz hätten. Mhm. Und da ist wirklich, dass es wäre auch mein Appell an die Politik und auch gerade an unseren rot-rot-grünen und rot-roten ähm, äh, Senat hier und im Ministerium drüben, äh, das, äh, sich da drum zu kümmern, äh, weil also wir sind, wir sind so wie es läuft und wie wir vertreten können, äh, einfach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zweiter Klasse. Ist halt so. Also, und ich möchte noch mal sagen, die Studie war der Anfang, finde ich. Ich finde diese, diese Transparenz, die jetzt erstmal, wo, wo die Decke so ein bisschen gelüftet wurde, äh, die müssten eigentlich die Anstalten herstellen. Ich sage jetzt, Herr Metzger ist leider jetzt einer von den guten, aber es gibt andere Anstalten, äh, die deutlich. Ähm, mehr aufwenden müssten, um sich um ihre freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kümmern. Aber Herr Metzger kann seine Kolleginnen und Kollegen vielleicht ein bisschen mit so, Noch eine Sache, weil Sie haben jetzt ein bisschen immer so auf die Gewerkschaften geschoben, da haben Sie recht, das ist richtig, das ist der Verhandlungspartner für die Häuser, aber es gibt ja zum Beispiel auch einen ARD-Vorsitzenden, oder eine ARD-Vorsitzende und ähm, wäre das nicht denkbar, dass man äh, an, als Mensch in einer solchen Position oder den Menschen, der das gerade macht, ähm, mal anregt, dass lass uns äh, über Vereinheitlichung reden, was die äh, Beschäftigten angeht, also nicht nur die Festen, sondern auch die Freien. Ich denke, dann könnte man auch ein Signal an die Gewerkschaften senden und sagen, Leute, wir wollen das anders machen. Wir wollen tarifliche und soziale Regelungen, die für alle 19.000 Arbeitnehmerähnlichen in der ARD äh, Geltung haben. Das, oder meinen Sie, das wäre schwierig? Davon jemand zu überzeugen? Frau Farb ist bestimmt äh, zumindest locken, offen für das Gespräch, Sie würde ich sagen. Sie locken mich jetzt auf sehr gefährliches Gelände. Ähm, versuchen Sie mal, den ARD-Vorsitzenden zu überzeugen. Nein, ich sage es mal andersrum, der ist ja auch in einer schwierigen Rolle, weil er muss am Ende den Wunsch und den Willen von neun unabhängigen, rechtlich unabhängigen Landesrundfunkanstalten verkörpern und vertreten. Ich würde es für vielversprechender halten, wenn das über die Fachebene der Personalchefs und Chefinnen läuft, die haben es ja auch geschafft, was zum Beispiel den Altersversorgungstarifvertrag angeht oder was die letzten Tarifvertrags, Gehaltstarifvertragsverhandlungen angeht, eine gemeinsame Haltung zu entwickeln. Und wenn die dann in die Intendantenrunde gehen und sagen, so wir kriegen das gebacken, dann gibt es da auch keinen Widerspruch. Also ich würde da eher auf die, über die Fachebene gehen, weil ehrlich gesagt, die können es auch besser beurteilen, was geht und was nicht geht. Herr Bielefeld, Herr Bielefeld. das sind Sie schon angesprochen. Was nehmen Sie mit? Vielleicht ein wichtiger Punkt. Ich nehme interessanterweise, was, mit, was Herr Langer fast nur in einem Nebensatz gesagt hat, nämlich das Thema Unternehmenskultur. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns noch mal Gedanken darüber machen, dass wir in unserer Unternehmenskultur auch äh, verankern, dass freie Mitarbeiter genauso wie Festangestellte das Programm machen und genauso Teil des Unternehmens, der Anstalt, wie es immer heißt, sind. Das, glaube ich, wird ein zentraler Punkt so in den nächsten Jahren werden. Und äh, das spielt dann auch so ein bisschen in das Thema, was wir heute leider gar nicht diskutiert haben, nämlich die, finde ich, schon ja, Mobbingvorwürfe, die ja auch in der äh, Studie sehr deutlich, mit, mit sehr drastischen Worten auch zum Teil ähm, ja, zur Sprache kommen. Ich glaube, da müssen sich die Anstalten, da muss aber jede Anstalt, glaube ich, für sich einen Weg finden, wie sie damit umgeht. Mhm. Jörg, du hast jetzt das Schlusswort. Ähm, okay. Ich war ja eigentlich gar nicht geplant für diese Runde. also ähm, mir ging jetzt noch mal einiges durch den Kopf und ähm, ich bin ja hier, weil ich der Mensch der Zahlen bin, aber ich glaube viel wichtiger als die Zahlen und die Fakten sind mir, ist mir, glaube ich, eine Wertediskussion. Es geht um Begriffe, die hier auftauchten aus den Schilderungen um Wertschätzung. Mhm. Ähm, wir haben gedacht, äh, irgendwann mal äh, das zu nennen, wie ein äh, Betroffener da zitiert wurde, Wertschätzung Fehlanzeige. Das ist in der Tat Wertschätzung, Augenhöhe, Gleichberechtigung. Das sind, glaube ich, die Schlüsselworte und da muss ich, glaube ich, jedes einzelne Unternehmen oder jede einzelne Anstalt hinterfragen, wie sie dem nachkommt. Es geht mir wirklich um Unternehmenskultur und damit um die Struktur. Und ähm, lesen Sie die wolf mattis studie und so weiter und so fort, die Kreise, die Silos, die Kungeleien gehören abgeschafft, die Hierarchien müssen zerstört werden, es muss auf Augenhöhe gehandelt werden und da sind wirklich alle Anstalten gefragt. Das kostet kein Geld, da geht es wirklich nur darum, hier aus den 80er Jahren Unternehmenskultur in das neue Jahrtausend überzugehen. Vielen Dank an diese Runde. Wir sind jetzt am Ende, das muss in der Diskussion hinterher besprochen werden. Es gibt jetzt von Petra Sitte, genau, noch ein Schlusswort. Die Frage ist, bleiben wir hier sitzen so lange? Ja, wir bleiben sitzen, gut. Soweit. Also es scheint ja aufzugehen, was wir mit der Studie wollten. Denkanstöße zu geben, zu schauen, wo sind denn eigentlich unter Umständen, gerade jetzt unter diesen Informationen, Ansätze, nach denen man auch handeln kann, wir haben ja auch als Linke Vorschläge gemacht, wie man damit umgehen kann, die sich in der Studie am Ende mit befinden. Und insofern haben wir auch aufgenommen, was wir selber zu leisten haben. Rot-Rot-Grün, Berlin-Brandenburg ist angekommen. Wir werden das mitnehmen. Ist ganz klar. Sowas kräbt ja. Und mit unseren Leuten in den beiden Ländern sprechen. Und äh, was ich auch gerne, bevor ich meinen kleinen Abschlussbemerkungen und äh, den Versuch mache, das Ganze nochmal zu öffnen, äh, will ich mich bei allen bedanken, die das vorbereitet haben. Sie wissen das ja aus Ihrer tagtäglichen Praxis, wenn fünf Menschen vorne sitzen und hier ein Mikro steht und ein Raum besorgt ist. Das ist es ja nicht. Also, es ist unendlich viel Arbeit gewesen, kleinteilige auch auch Arbeit an der Studie, so dass ich mich also bei denen, die das vorbereitet haben, besonders bedanken möchte. Ich möchte mich bei der Moderatorin bedanken. Ich hatte, also für mich, ich bin ja keine Medienpolitikerin, mir hat das sehr viel Spaß gemacht zuzuhören und es war aus meiner Sicht eine schöne. Eine frische und kritische Runde und man möge uns auch kritisch gewogen bleiben. Und bei der Luxemburg Stiftung will ich mich natürlich auch noch mal bedanken. Ja, warum habe ich gesagt, ich will das Thema noch mal öffnen? Es gibt so eine subtile oder wie man auch immer nennen will, Vorgeschichte zu dieser Studie. Wir haben uns ja als Linke schon ziemlich lange mit dem gesamten Thema Solo-Selbstständige in der Kultur- und Kreativwirtschaft beschäftigt. Und äh, wir haben dazu parlamentarische x Initiativen und dergleichen eingereicht. Anträge ohne Ende. Wir haben Einzelgespräche geführt. Wir haben äh, Konferenzen durchgeführt. Wir haben eine Anhörung als Fraktion geführt. Und äh, ich will auch erinnern, dass wir zwei enquete hatten, die sich mit der sozialen Lage von Kreativen beschäftigt hatten. Das war zum einen diese äh, enquete Kultur in Deutschland 2003 bis 2007. Und wir hatten eine Enquete-Kommission, Internet und digitale Gesellschaft, 2010 bis 2013, in der bin ich selber drin gewesen und es war damals ein richtiger Kampf, dass dort auch ein ordentlicher und ausführlicher Teil äh, auftauchte zur, soziale, äh, zur sozialen Situation von Selbstständigen in diesem Land, mithin dann eben auch solche Ansagen dort getroffen worden ich habe es Ihnen ja vorhin schon erzählt, äh, von sehr liberalen Partnern, ja die, die öffentlich-rechtlichen sollen eh nur noch machen, was die Privaten nicht tun. Ähm, welche Konsequenzen das hat, muss ich ja nicht ausführen. Sie sind die Experten und wir haben uns weiterhin auch inhaltlich mit äh, Fragen beschäftigt, die Selbstständige und Solo-Selbstständige äh, berühren. Wir haben uns mit der Situation der Kreativwirtschaft beschäftigt. Wir haben Fragen der fairen Vergütung miteinander besprochen, haben Tarifpolitik besprochen. Wir haben ein Urhebervertragsrecht damals versucht, über Open Innovation im Bundestag zu thematisieren. Wir haben uns mit Verbandsklagerechten und dergleichen beschäftigt. Äh, natürlich auch mit äh, der Rolle von Interessenvertretern, sowohl Verdi, den haben wir auch immer auf den Füßen rumgestanden und haben gesagt, Verdi muss ich auch öffnen, muss ich auch ändern, die Dienstleistungsgesellschaft ändert sich, die Welt digitalisiert sich, da müsst ihr euch als Gewerkschaft doch auch anders aufstellen. Mithin gab es ja auch Reaktionen aus den Selbstständigen selbst, dass sie eigene Interessenvertretungen gegründet haben, die wir auch ernst nehmen und wir haben uns mit den ersten Auswirkungen von Plattformökonomie beschäftigt, Clickworker, Crowdworker und so weiter und äh, natürlich dann eben was vorhin auch eine Rolle gespielt hat mit solchen Fragen der sozialen Absicherung als da sind Arbeitslosenversicherung Rentenversicherung Pflegeversicherung und Krankenversicherung, das sind ja sozusagen die Dauerbrenner über die vielen Jahre gewesen. Das heißt, ich zähle das auf, um deutlich zu machen: es ist ein echt dickes Brett. Es ist nicht nur bei den öffentlich-rechtlichen dickes Brett, es ist in dieser Gesellschaft ein richtig dickes Brett, über das wir dort bohren müssen. Und wir haben dann mal eine Zeit lang gedacht: ja, irgendwie wäre doch vielleicht so ein Mindesthonorar die Lösung also wo nichts drunter geht, nicht im Sinne von existenzsichernd, äh, allein, wie das beim Mindestlohn der Fall ist, sondern eben auch Grundmittel und Umlaufmittel, die man braucht, die man bezahlen muss und um am Ende auch der Profession weiter nachzugehen, äh, mitfinanzieren äh, mit, mit kann und wir haben dann gemerkt, es funktioniert allgemein überhaupt nicht. Wir müssen mindestens branchenbezogen denken und sind auch weiter in dieser Diskussion. Und äh, als wir dann darüber in einem öffentlichen Fachgespräch 2017 im März gerät, haben, waren eben auch Vertreter da von Öffentlich-Rechtlichen, waren Freie da, waren Feste Freie da, waren Leute da von äh, einer entsprechenden, entsprechenden Interessenvertretungen und die haben dann gesagt, Na, wir können es doch mal an einem Punkt äh, versuchen, mal durchzuexerzieren, mal miteinander zu untersuchen und das Ergebnis war, dass wir intensiv Gespräche geführt hatten, dass wir ein Positionspapier mit den Fragestellungen und ersten Antworten eingebracht hatten und dass wir dann gesagt haben, wir versuchen so eine Studie in Auftrag zu geben. Jörg Langer hat sich dann bereit erklärt, die Luxemburg Stiftung hat mitgezogen und äh, das in diesem Bereich äh, vor allem deshalb auch mit zu thematisieren, weil er politisch so brisant ist, aber weil er auch so bedeutsam für unsere Gesellschaft ist und das wollen wir uns erhalten mit Qualität und weil eben in diesem Bereich gerade der gesamte Prozess läuft, die Diskussion läuft, ähm, wir haben das ja am Anfang schon äh, äh, mit erwähnt, äh, dass die Fragen der Strukturen, der Programmgestaltung, der Rundfunkbeiträge und wir wollten eben auch nicht, dass gerade diese Fragen der freien, festen, freien oder was auch immer irgendwo da unter ferner Liefen plätschert, sondern wir wollten diesen Punkt auch setzen, dass Qualität eben auch an der Stelle mitzudenken ist aus der Perspektive dieser Beteiligten und deshalb haben wir dann, wie gesagt, heute Morgen diese Pressekonferenz durchgeführt. Jetzt ist die Studie da, daran kann man sich reiben. Man kann sagen, sie ist nicht repräsentativ, aber trotzdem gibt sie zum Nachdenken. Und äh, der Bundestag hat nun seinerseits selbst einen versicherten Entlastungsgesetz ähm, beschlossen zur gesetzlichen Krankenversicherung, die sich auch an Selbstständige und Solo-Selbstständige richtet. Jetzt bin ich mal echt gespannt, ob das wirklich ähm, diese... Hoffnungen, die damit geweckt werden, äh, am Ende auch erfüllen kann. Wir werden da schlicht und ergreifend dranbleiben. Und schließlich werden wir auch weiterhin äh, natürlich mit äh, anderen Partnern diese Themen beraten, nicht nur in diesem Bereich, sondern auch in anderen Bereichen. Morgen ist der Journalistentag von Ver.di, den haben wir rotzfrech genutzt und uns da kurz vorher reingeschoben, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich gehe da auch selbst hin. Ich nehme schon mal 20 Exemplare dieser Studie mit. Mehr ist erstmal nicht zu tragen, aber man findet sie auch im Netz. Ich habe mich gerade vorhin erkundigt. Sie ist also seit heute Vormittag eingestellt. Man kann sie sich dort noch mal holen. Kurzum. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir versuchen dran zu bleiben. Wir wissen, dass das auch noch ein gerütteltes Maß an Zeit beanspruchen wird und dass man noch viele Silberrücken in diesen Bereichen wecken muss. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass dieser Abend, hoffe ich jedenfalls, für Sie einigermaßen interessant gewesen ist. Vielleicht wollen Sie das eine oder andere Gespräch hier noch führen. Vielleicht gehen Sie noch zur Fete vom, äh vom, vom Journalistentag von Verdi. und Da kann man auch die Beiträge und äh, uns allen wünsche ich auch eine weitere gute Zusammenarbeit, ansonsten machen Sie sich noch einen netten Abend und später einen guten Heimweg.